Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 420. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute, hi. Der Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Frau, die Sie sonst nur aus dem Heimspiel kennen, Frau Alex. dachchen Guten Tag. <lacht> ja, schöne große Runde hier mal wieder. Ähm. Was hast du gesagt? 420, das ist ja fast eine Jubiläumsfolge. Fast. Wahnsinn. Fast. Es ist die Zahl für alle, für alle Kiffer, 420. Ich würde okay. 420-Folge, ja. <lacht> ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. E egal. Ja, wir wollen heute noch mal so ein bisschen das Jahr ausklingen lassen und über Fußball äh, reden, genauer gesagt über den Fußball ähm, der Eintracht. Aber natürlich traditionell, wie wir das jetzt schon seit ein paar Folgen so machen, am Anfang ein bisschen Housekeeping weil ihr da draußen uns auch jetzt in dieser vorweihnachtlichen Vorweihnachtszeit wieder ganz großartig äh, unterstützt. Und ich habe mal wieder drei Leute rausgesucht, die mit äh, spontanen Einmalspenden um die Ecke kamen. Und deswegen stellvertretend geht der Dank raus an Markus, Thomas und Kai Uwe. Vielen, vielen Dank äh, und natürlich auch an alle anderen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Ihr helft mit, dass dieses Format existiert und wir jetzt über tatsächlich einen Sieg der Eintracht sprechen können am oh ja. letzten Bundesligaspieltag 2020, gewinnt die Eintracht doch tatsächlich mit 2-0 Toren gegen äh, Augsburg. Also äh, faszinierend, dass das äh, zu 0 war. Ja, ähm, Frau Alex, wie war so dein Empfinden nach diesem Spiel? Ich glaube, ich glaub Erleichterung. So, das, also Das war ja jetzt auch nicht so, dass man ich es ja vorher schon gesagt, ne, gegen Augsburg muss einfach ein scheiß Sieg her. So, und dann treffen die dieses kack nicht in dem ganzen Spiel. Ja, da war, ich, da war ich schon wieder und dachte mir so, Alter, nein. Und dann kommt halt das Eigentor, wo ich mir dachte, naja gut, wenigstens ein bisschen Glück dabei. Und ich bin froh, dass wir äh, hinterher nicht nur ein 1-1 kassiert haben, weil das lag schon auch in der Luft. Und Gott sei Dank dann das 2… Also es ist halt glücklich, am Ende bin ich mega erleichtert, freue mich über die drei Punkte. und äh, bin aber auch froh, dass jetzt Weihnachten ist, so. Basti, was ist da so dein Take zu? Ja, mir ging es eh nicht. Die Eintracht hat es spannender gemacht als nötig, muss ich sagen. Ähm, das gegen fucking fresh. Augsburg! Hätten das früher fresh machen können. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Schiss vor Augsburg, habe es zwar nicht zugegeben. Aber eigentlich ist Augsburg genau die Mannschaft, die der Eintracht diese Saison nicht lag. So, das sind genau diese Spiele gegen Bremen, die sich mit 70 Mann hintereingestellt haben und mhm. Augsburg auch. Dafür war es eigentlich okay. Die Eintracht hat endlich diese Gegner offensiv gespielt, was wahrscheinlich dann auch dazu geführt hat, dass die hinten offener waren. Trotzdem hat die Eintracht das diesmal erzwungen. Diesmal konnte die Eintracht natürlich auch wieder Glück gehabt, aber das hat die Eintracht sich auf, auf dieser Hinrunde jetzt auch mal verdient. Und am Ende gewinnt du es 2-0, das war absolut verdient, da braucht sich keiner beschweren. Ja, also für mich war es ein pers persönlicher Jahresausklang. Ich hätte mir nur natürlich, äh, und ich sage das jetzt, glaube ich, zum letzten Mal in diesem Jahr, dann höre ich auch damit auf. Es hat mich weiterhin geärgert, dass die das nicht vorher gebracht haben. Ja, was kommt, wenn du das andeutet? Nein, aber <lacht> es ist ja, ja so. Du warst von Klabe, er ja. hat ja auch er ja, Leute, auch die Eintracht wäre Fünfter und das wäre nicht so, dass es ja. das eine unglaubliche Freaksaison wäre, sondern mit einer normalen Leistung und du brauchst nur die Spiele gegen Köln und Bremen, gewinnen Fünfterplatz Fünfter Platz. So. Und ja. Dann, äh, ja, du hast ja recht. Aber gut, ich will mich gucken. jetzt nicht beschweren, es ist Weihnachten. Ich habe mich gefreut, dass die Eintracht das endlich mal durchgezogen hat, weil Alex hat gesagt, wenn wir wieder dieses Pech gehabt hätten, Hättest du auch plötzlich zwei 1 für Augsburg stehen können. Und das lag ja, und das lag ja in der Luft. Ich, meine, ich weiß gar nicht, wie oft wir in der ersten Hälfte aufs Tor geschossen haben. Und da waren ja glasklare Dinger dabei. Also es fing ja schon in den ersten Minuten an, wo Kostic das Ding da nur ganz haarscharf am Pfosten vorbeizieht. Dann siehst du diese Dinger, die da irgendwie nicht reingehen und die Chancen werden klarer und klarer und klarer. Und dann hast du irgendwie diese was war das, dieser Fehler von Hasebe, wo, wo der Augsburger oh, ja. total überrascht ja. ist und das Ding dann da irgendwie noch schießt oder wo Trapp dann, das war glaube ich auch kurz vor der Hälfte, wo Augsburg nochmal diese Chance hatte, wo Trapp nicht abtaucht, sondern stehen bleibt und dann deswegen den Ball dann da irgendwie habt, wohin die glaube ich noch vorbeikretscht. Also das sind eigentlich so klassischerweise wären das in der Vergangenheit die Dinger gewesen, die wir halt dann wirklich einfach Diva-mäßig verlieren. Von daher können wir da glaube ich alle mehr als zufrieden äh, aber ich gebe Basti recht, wenn sie mit der Einstellung, mit der sie in dieses Spiel reingegangen sind, irgendwie auch nur zu 50 Prozent in den anderen Spielen vorher agiert hätten, dann hätte sie da wesentlich mehr bei rumbringen können. Ja, wobei, du siehst schon eine Weiterentwicklung, ne? Also, du kannst jetzt nicht sagen, dass äh, Augsburg jetzt das einzig gute Spiel war, da waren davor auch schon gute Spiele nee, dabei, wir haben gegen Gladbach gesehen, dass die Eintracht offensiv eigentlich schon richtig gut performt hat, wenn ich an das Ding denke von Barkok, äh, das war natürlich, das war echt vorne, hinten, naja, ein bisschen schwierig, kann passieren, der ist noch jung, aber man merkt halt tatsächlich, dass er etwas in dieses Spiel mit reinbringt, genauso wie Yunus. Ähm, also das waren alles gute Spiele, auch diese Hinführung dahin, war schon echt, echt in Ordnung. Wir merken einen deutlichen Aufwärtstrend. Natürlich hat es punktemäßig nicht, sich nicht ausgezahlt. Wenn ich an Wolfsburg denke, da war ich auch im Endeffekt ein bisschen ärgerlich, dass wir dann komplett ohne Punkte gelandet sind. Normalerweise hätte es dann zumindest einholen müssen. Also es war nicht komplett schlecht. Ich glaube wirklich, was ganz relevant ist, ist, dass die Eintracht festgestellt hat, oder vielleicht hat der Trainer festgestellt, hat, dass mit Spielern wie Barco mit Yunus Silver, der ja die ganze Zeit schon trifft, dass das ein Gerüst ist an technisch versierten Spielern, die der Eintracht das, zurück, äh, das Gesicht zurückgeben können. Das ist das ist A und O. Und ich glaube, das ist der Weg, wie es dann auch weitergehen kann. Zu dem Augsburg-Spiel muss man ja sagen, 15 Torschüsse alleine, das zeigt, dass du mutig warst, dass du wolltest, aber ihr konnte das für mich ein bisschen zu sehr. Man darf nämlich auch nicht vernachlässigen, dass Augsburg wirklich einige Chancen hatte, wenn ich an äh, Finn Burgasson denke, der es oh ja. dann nicht verwandelt hat. Und weil er das mit dem Knie probiert hat, das waren einige Chancen. Wir hatten eine Lücke, die immer wieder gefährlich wurde in der Defensive, das darf man bei der Gesamtbetrachtung auch dieses Spiels nicht vergessen. Auch Richter mit seiner Chance ja, wo er versucht dann glaube ich, äh, Trapp zu überlupfen oder was auch immer im, da im Kopf rumgeht. Also da sind so ein paar Situationen, da bin ich voll bei dir Marvin, dass man wirklich sagen muss, wenn es blöd läuft und das ist wieder einer dieser miesen Tage, dann fängst du einfach da ein, zwei Tore gegen Augsburg, denn sie haben sich die Chancen äh, erspielt. Nur hast es richtig angesprochen, gerade an der Position, ähm, Tutor hat an sich ein solides Spiel gemacht, äh, aber du merkst einfach, dass die Abwehr nicht so richtig, ja, ich sag mal, so die Performance hat, die wir eigentlich brauchen, um da oben mitzuspielen. Sondern das ist einfach so, da sind Lücken da, Augsburg hat sie nicht ausgenutzt, das ist super, wir haben vorne, offensiv hat es natürlich diesmal richtig gut geklappt. Aber ihr habt es schon angesprochen, auch die Hasebe-Situation, dann passiert sowas, dann individuelle Fehler wieder. Da haben wir ja die letzten Wochen auch immer wieder drüber gesprochen. Diese blöden individuellen Fehler, die dann geht für für Gegentore gesorgt haben, sind diesmal eben nicht bestraft worden. Sie waren trotzdem da. Und ähm, dementsprechend, ich bin auch super froh, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Ich hoffe auch, dass wir was draus ziehen können. Und auch, um nochmal das aufzugreifen, Marvin und Basti, du hast es eigentlich auch schon gesagt, es ist jetzt endlich mal was. Wir können im Endeffekt sagen, die Mannschaft, dass ihr Ausstellung, wie sie jetzt gewählt wird, ist auf jeden Fall was, die deutlich besser funktioniert, wo man eine Entwicklung sieht. Und ich ärgere mich auch, dass wir nicht im Endeffekt diese Spieler teilweise schon früher gesehen haben, gut ging vielleicht doch nicht, weil sie nicht fit waren, weil vielleicht doch die Aufstellung nicht gepasst hat. Trotzdem, damit können wir arbeiten, darauf können wir aufbauen. Eine Sache, da werden wir ja dann später beim Aktuellen noch dazu kommen, ich hoffe, dass wir im Endeffekt vom Spielerpotenzial, weil ja doch der ein oder andere Spieler ja auch äh, ja ausfällt jetzt mit gelbe Karte, äh, war ja auch jetzt die fünfte für Rode in dem Spiel und so weiter, müssen wir einfach aufpassen, dass hier Spieler, die im Konstrukt extrem wichtig sind und ein Abraham, man hat es auch gesehen, Tuta kann ihn einfach nicht ersetzen. Die Frage, was kann man da noch verbessern? Und das ist eigentlich was aus dem Augsburg-Spiel, muss man wirklich sagen. Äh, vorne war es richtig geil, hinten... Naja, also das ist zumindest meine Sicht. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Also mir macht es mir macht es echt wenig, äh, wenig Sorgen, dass wir dass wir hinten Chancen zulassen und dass da vielleicht auch mal ein Tor fällt. Die, also ich lege da nicht viel Wert drauf, dass wir zu Null spielen, aber in der Offensive wäre halt deutlich mehr auch gegangen. Und wenn du halt vorne Chancen hast für, keine Ahnung, oder die Dinge auch machst und vorne zwei, drei Tore machst, dann lass Augsburg doch hinten mal treffen. Das hast ist du, ja auch hast, in Ordnung, aber man recht, kann ja. das ja in der Gesamtbetrachtung trotzdem ansprechen. Ja, Das ist ja in Ordnung, wenn man sagt, wenn gewinnt 4-3, dann ist es ja in Ordnung, aber trotzdem ist es ja so, dass es halt äh, nicht alles perfekt läuft. Auch in der Defensive, da gibt es wieder Umstrukturierungsmaßnahmen, über die wir auch noch sprechen müssen, wenn im Winter ja der eine oder andere definitiv gehen wird, wie Abraham, vielleicht passiert noch mehr, darüber können wir ja nachher nochmal ein bisschen sprechen. Aber es ist einfach so, die, diese Lücken gibt es, dass die aber auch entstehen. Klar, wenn die Mannschaft in der Offensivbewegung ist, wenn äh, vielleicht weite Teile irgendwie auch Offensivaufgaben zu tun haben. Das ist trotzdem so. Man muss ja heute auch jetzt äh, konstatieren, dass eine Person extrem gut in der Defensive wieder zugange war. Neben Tute, über den wir vielleicht auch noch gleich sprechen können, war ja Kevin Trapp einer der Garanten dieses Erfolgs. Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger, ein wichtiger Baustein ähm, da hinten. Und du sprichst da halt ein wichtiges Thema an. Und das hat man jetzt hier, finde ich, jetzt auch bei dem Augsburg-Spiel, aber auch bei den Spielen davor wieder gesehen. Wenn ich doch weiß, dass ich hinten diese möglichen Lücken habe oder diese Chance habe oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass da individuelle Fehler passieren, die für Gegentore sorgen. Und ich auch weiß perspektivisch für die Zukunft, dass da ein Umbruch stattfinden wird. Da muss ich doch eigentlich auch irgendwie gucken, dass ich vorne in der Offensive effektiver werde. Du hast es gerade eben gesagt, 15 Torschüsse und da resultieren am Ende halt zwei Tore draus. Und das eine war halt auch eher so... Ja, war halt irgendwie ein scharfer Pass rein, wo du halt dann irgendwie das Glück hast, dass der Augsburger dann da halt im Weg steht und das Ding ins eigene Tor schiebt. Ähm, das ist mir halt auch zu wenig und das ist mir bei den Spielen davor auch schon aufgefallen. Wir haben Chancen, wir erarbeiten uns die Dinger mit hohem Kraftaufwand und wir machen da zu wenig draus. Und gerade wenn ich weiß, dass ich hinten diese Lücken habe, finde ich das eigentlich fahrlässig. Ich muss sagen, die entscheidende Frage können wir leider noch nicht beantworten. Weil Marvin hat es gesagt, wir haben, die Systematik ist eine andere. Da sind mehr Fußballer auf dem Platz. Das heißt, du hast den Offensivbereich, konnte jeder kicken. Es ja, war richtig. nicht die ganze Saison so. Du hast teilweise mit Ilzanka Kakora und so gespielt. Das ist natürlich ein anderes Spiel. Das ist, korrekt. Das ist ein bisschen offensiver. Es kann sein, dass dadurch natürlich von der Systematik her hinten mehr Lücken sind, aber abschließend können wir es noch nicht beurteilen, weil A, es ist noch nicht lange und B, habt ihr auch angesprochen, dass da viel individuelle Fehler dabei sind. Also ich kann ja nicht ein System in Frage stellen und sagen, ja, das funktioniert nicht, weil irgendeiner einen Fehler macht. Ich glaube, da muss man jetzt einfach abwarten, weil die werden, glaube ich, das anders als die Alex sehen und trotzdem auch zu Null spielen wollen, obwohl sie vielleicht offensiver spielen, also so ein Harakiri-Kram, wie scharf das in Bremen vielleicht gemacht hat, der sagt, ja, ich, ich gewinne lieber 4-3. Ja, da wird es nicht drauf hinaus. Ich glaube, das ist nicht zeitgemäß, aber das dauert jetzt halt noch ein bisschen, zu sagen, okay, Tuta muss ich reinspielen, Hasebe war auch nicht die ganze Zeit drin. Ich bin, so lange wir noch Chancen haben und die halt mal nicht nutzen, ist mir egal, weil es kommt irgendwann. Und solange hinten nur durch individuelle Fehler diese Lücken entstehen, bin ich noch ruhig. Weil bei dem System schlafe ich da ruhiger, weil bei dem anderen System hast du das Gefühl gehabt, das lag nicht nur an den einzelnen Spielern, sondern einfach an der kompletten Spielstatik und den Spielertypen. So, da hast du das Gefühl ja. gehabt, selbst wenn die jetzt Bock hätten, würden die es gar nicht schaffen, vor Tor zu kommen. Hier ist es so, wenn der ein oder andere sich mehr konzentriert, kann das ganz gut ausgehen, dann machst du die Chance mehr wofür nicht viel fehlt, dann führst du zu Halbzeit 3 und dann reden wir ganz anders. Na gut, wir haben eine ja auch Ergänzung auf. zu dir, Basti, ja. und zwar, du hast völlig recht, und was mir hier gut gefällt ist an dieser Situation, die wir haben, und du hast du genau richtig gesagt, da sind viele dabei, die kicken können, und dadurch hast du auch nicht nur dieses eine System, was du spielst, was leicht auszuschalten ist, wie damals immer über Kostic, und dann stellst du Kostic zu und alles ist zusammengebrochen. Das finde ich, diese Weiterentwicklung, haben wir hier tatsächlich mittlerweile so ein bisschen drin, dass du eben mehrere Spieler hast, die da vorne was machen können und dadurch auch mehr Möglichkeiten und das viel schwieriger ist für den Gegner, das zu verteidigen. Trotzdem, René, da hast du völlig recht, es nervt mich auch, dass dann im Endeffekt die Effektivität noch nicht passt, bin aber auch eher dafür... Ja, ich freue mich eher darüber, dass so viele Chancen wirklich erspielt werden konnten, weil die Treffer fallen dann schon irgendwann und die Effektivität kommt dann hoffentlich auch mit dem Selbstbewusstsein. Weil du musst ja dir ja vorstellen, es sind natürlich auch viele Situationen, wo du sagst, Mann, ähm, wie, wie wenig Spielzeit manche Spieler hier hatten bis jetzt. Die müssen sich auch natürlich erstmal finden, die müssen erstmal Selbstbewusstsein äh, tanken und dann richtig, dann drehen die vielleicht auch noch mal weiter auf. Und deshalb, es gefällt mir. Die Situation, Barcock, ihr habt ihn schon angesprochen, der Kel kann auf jeden Fall, der super passt dann auch beim 1-0, glaube ich, war es von, von ähm, Silva. Das ist geil, das hat uns lange Zeit gefehlt, so, so die Situationen, die einfach Schlüssel für so ein Spiel, die einfach eine Situation reinbringen, wo du sagst, Mann, das ist super schwierig zu verteidigen, das kannst du nicht aus dem Spielsystem einfach alles zustellen und es funktioniert nichts mehr. Also, schöne Sache, lässt dich auf jeden Fall, denke ich, drauf aufbauen. Alex stauft ganz fürchterlich. Nee, gar nicht, sorry. Ich äh, bin, bin, bin immer noch erkältet und habe ein bisschen Probleme, Luft zu kriegen. Ah, okay. Das äh, war... War nicht auf das Gesagte gemünzt. vielleicht sollte ich, ich meinen Mute-Button hier mal ein bisschen, nee, es, nee Null, oh Gott. Es, es klang nämlich gerade so, als wenn der Dennis jetzt direkt in der Luft zerreißt, weil irgendwas die nervt. Nerv... Ja, oh, hab, hab nee. echt noch gewartet, jetzt, jetzt kommt der Gegenschlag. Ich, ha, ich ja. hatte schon Angst, ich hatte ja. schon Angst. Zu nein, ich sollte hier ein bisschen mehr mit meinem Mute-Button arbeiten, sorry. Alles, alles gut, alles gut. Alles gut. Gute Besserung, Alex. Ja, also du sprichst halt einen wichtigen, oder du sprichst weiter einen wichtigen Punkt an. Es ist halt jetzt ein ganz anderes System. Du hast irgendwie das Gefühl, die Mannschaft hat jetzt auf einmal viel mehr Lust, Fußball zu spielen, weil halt so Dinge auch funktionieren, weil es halt irgendwie Spaß macht, weil du halt irgendwie offensiver agieren kannst. Und gerade, ich finde, man sieht das halt auch ganz gut bei diesem, bei dem 1-0 von Silva. dass er ermöglicht halt auch wieder Räume, wenn du halt siehst, wie diese drei Augsburger sich halt komplett nur auf den malführenden Barcock konzentrieren. Und damit halt einfach Räume aufgehen, weil du halt auf einmal viel mehr Gegenspieler hast, auf die du dich konzentrieren kannst, viel mehr Situationen entstehen können, was halt so ein Fußballspiel auch wieder vollkommen ansehnlicher dann halt einfach auch ähm macht. Also das hat halt auch nochmal irgendwie einen ganz anderen, einen ganz anderen Charakter. Ich hoffe zumindest, dass das dann jetzt nicht nur so eine äh, um den Herrn, ja, was glaube ich, Weidenfeller Once in a Life äh, Situation zu sein, sondern halt jetzt auch dann mal dauerhafter ein bisschen draus, was draus wird. Ich habe ganz ehrlich das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Ich glaube schon, dass Hütter auch gemerkt hat, dass das Offensivzusammenspiel mit Barcock Younes, das wird sich auch noch öfter mal ändern. Ich gehe schon davon aus, dass er anderen Spielern noch eine Chance gibt. Das hat sich ja auch ausgezahlt, als er beispielsweise Dürm reingeholt hat. Ich glaube, andere werden auch diese Möglichkeit bekommen. Aber diese, diesen, die, wie soll ich sagen, diesen, diesen Block der, der äh, mangelnden Spielfreude, wie es davor war, den wird es vielleicht, hoffe ich, nicht mehr geben. Und dann müssen wir mal sehen, auch wie ein äh, Kamada da immer wieder reinrotiert, weil, wie gesagt, mir gefällt es mit Barcook und äh, Yunus gut. Vielleicht ja, halt muss ich Kamada da auch mal ein bisschen mehr anstrengen, wieder reinzukommen. Was vielleicht ja auch nicht verkehrt ist, ich hatte nämlich den gleichen Gedanken wie du auch, dass mir diese beiden in, und auch diese Kombination mit einem Stürmer und zwei Zehnern, äh, sehr gut gefällt, was für mich automatisch so ein bisschen bedeutet, so oh, Kamada rotiert raus, aber vielleicht ist das tatsächlich dann so dieser dieser Konkurrenzdruck, dieser Ansporn, den er braucht, um da vielleicht auch nochmal irgendwie äh, eine Schippe draufzulegen, weil da, ich finde, da sind auch noch ganz viele zumindest von uns gedanklich gesehene Versprechen, die noch nicht eingelöst worden sind. Ja, wobei, auch da muss man, sorry, wenn ich da jetzt gerade nochmal einhake, wir, ich glaube, man tendiert dazu, Kamada Latent auch ein bisschen zu schlecht zu sehen. Also ich weiß nicht, da, da will ich vorwarnen und ich muss auch selber bei mir ähm, aufpassen. Denn tatsächlich ist Kamada ja immer noch mit sechs Vorlagen in dieser Saison, allein, also sechs in 13 Spielen, ist natürlich auch krass. Der erfolgreichste, bei weitem erfolgreichste Vorlagengeber. Also er hat schon seine Qualitäten. Wir müssen sie irgendwie in dieses Spiel mit reinbekommen. Wie, dafür habe ich noch keine finalen Lösungsansätze. Vielleicht kann der äh, Trainer oder vielleicht Basti oder so mir sagen, wie das möglich ist. <lacht> Komm Basti, ultimativer Plan, Böde, jetzt Böde. los. Für was genau? Also ich, ich will jetzt die, also die konkrete Frage, was soll ich dir beantworten? Ja, du sollst mir beantworten oder, stimme, oder mir helfen zu sagen, wie Kamada in dem aktuellen Spielsystem einen Platz findet. Weil für mich ist es mit Yunus Barkok und Silva vorne vielleicht ein bisschen schwieriger geworden für ihn. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da nur wegen Kamada das System nicht umstellen, musst du ja aber auch gar nicht. Sondern äh, du hast schon gesagt, wir werden den einen oder anderen auch mal draußen sehen. Im Endeffekt kann er genau diese Halbposition hinter dem Stürmer spielen, hat er auch schon gemacht. Und ich finde es ganz ich, gut, ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du sprichst immer davon, ich dass jetzt, <lacht> <auch nicht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wird es interessant, nämlich weil du, du, du immer davon gesprochen hast, wir wollen weg von dieser individuellen Spielersituation hinzu. Das System muss funktionieren und wer da spielt, Hauptsache, kann ein bisschen kicken, muss dann äh, ja sozusagen passen. Wir müssen weg von dieser, wir haben jetzt den Spieler und wenn der ausfällt, sind wir am Arsch, so auf die gute auf die äh, gute alte Ausdrucksweise, sage ich jetzt mal. Sind wir hier schon dann eventuell auf einem guten Weg? Siehst du das äh, schon? Oder das wäre ja mit Kamada dann, dass man sagt, ach, wenn Yunus oder Barkok mal nicht performen, dann können wir den da hinstellen und er kann dann vielleicht auch schon liefern. Ist das das System, was wir gebraucht haben oder sind wir so weit noch nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das, das war ja immer das, was du eigentlich wolltest. Das ist ja, das, ja aber das, das, das, hat aber mit dem System nur in dem Sinne zu tun, dass es halt funktionieren muss. Und da ist das System eigentlich egal. Selbst wenn das alte System funktionieren würde, weil du zwei andere Stürme hast, ist es mir auch egal. Mir geht es eher darum zu sagen, bei Kamada finde ich es schwierig, dir das zu beantworten, weil ich hoffe nicht, dass wir jemals auf den angewiesen waren. Also dieses. <lacht> Ich meine, okay. wir hatten immer so, okay. so Sachen, ich glaube, bei Silva ist es zum Beispiel so. Ich glaube, wenn der ausfällt, hast du wieder diese Problematik. Da, da kann das System noch so geil sein, Dost wird das nicht ausfüllen können. Aber ich finde, dass wir zumindest bei dieser dieser er halbposition eine luxuriöse Situation haben, zu sagen, wenn Barkock jetzt irgendwie mal, weiß ich nicht, eine Pause braucht oder Yunis auch, der wird auch, dadurch, dass er länger keine Spielpraxis hat, auch wieder in ein Loch fallen, irgendwann, wahrscheinlich so im Februar, dann soll halt Kamala da spielen. Und ähm, da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Also ich glaube dass es auch gut ist zu wissen, wir wissen ja jetzt aktuell auf jeden Fall, die Eintracht kann zwei Systeme spielen und irgendwann wirst du vielleicht das andere auch wieder brauchen, zu sagen, du spielst daheim gegen, weiß ich nicht, das Rückspiel zu Hause gegen Augsburg. Da brauchst du vielleicht dann auch mal wieder zwei Stürmer, weil du halt nicht so viel Platz haben bist. dann hast du halt Dost noch mit vorne drin. Ich glaube, Dennis, was du sagst, hat die Eintracht in den letzten Jahren auch schon geschafft. Also erinnere dich mhm. an die Büffelherde, da war es ja auch so, dann war halt Jovic nicht Richtig? da gut, dann sind halt Rebisch Haller da. Mir ging es bei, bei diesen Ausführungen immer ja, Ich glaube, du erinnerst dich da noch an die fee -Zeiten. da war das so. als der, Ich glaube, diese Diskussion haben wir angefangen hier, äh, als Fee gesagt hat, ja mit dem Eigner haben wir so und so viele Tore verloren, die kriegen wir nicht wieder. Ich so, ja da spielt doch ein anderer, Digga, was ist denn los mit dir? Ja Alter. genau, da fing es an. Eigner geil, ja, ich so. weiß noch. Ja, also das, das, das, klingt, das klingt, klingt schon nach Ausrede. Cool. Haben wir den Stell dir mal vor, es gibt einen Trainer, der bei Eintracht war, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob die nächste Saison gut wird, wir haben den Eigner verloren. Das können, wir, das können wir nicht aufholen. Und Du denkst, hä? So, äh, Erste Recht, ja, aber wie, aber ja. wie geil das auch immer wieder ist, wenn du so Namen von früher bringst. Keine Ahnung, Eigner. Das war damals, das war damals einer der geilsten Spieler, die wir in der Mannschaft hatten. Und wenn du dir einfach mal jetzt anguckst, auf was für einem Level wir sind. Ich meine, wir spielen im Sturm mit Silver. Weil, also das ist doch, das ist doch ein völlig anderer Verein. Ja. Wie geil das ist. Ja, das ja aber mal an, ganz kurz deine ursprüngliche ja? Frage habe ich ja gesagt. Also für mich kann, kann mal einer von den beiden Positionen einnehmen und der wird da die Chance auch kriegen, glaube ich. Ja. Heißt dann, für, heißt dann im Endeffekt, dass es halt auch schwieriger wird, weil diese, ja, Dauerposition, die er anfangs hatte, die hat er jetzt nicht mehr, ne? Also er ist nicht mehr so gesetzt, wie er mal war und das ist für ihn mehr als Kampf. Er hat ja selber große Ansprüche, wie die irgendwo anders hin, das heißt, das muss er dementsprechend beweisen, aber auch Alex, was du gerade gesagt hast, ist schon geil, also jetzt die Möglichkeiten zu haben, gerade wir blicken ja jetzt irgendwie, jetzt ist ja jetzt Jahresendausgabe hier, da blicken wir auch mal ein bisschen zurück und wenn wir dann überlegen, äh, im Laufe der Zeit, welche Weiterentwicklung wir hatten, wer dann zwischenzeitlich dann bei uns gespielt hat. Eigner war damals echt ein guter. Es gab aber auch schon grob schlechtige Kicker. Huckel ja, war auch einer derjenigen. Oh. Ja, und selbst Huckel war bei weitem nicht der Schlimmste. André Wiedner habe ich heute mal drüber nachgedacht. Ja, der, oh. kam, der kam, kam als Fastrenner noch zur Eintracht. Ja, also, und hat uns in dieser Situation vielleicht auch geholfen. Also da sind auf jeden Fall eine stetige Entwicklung, aber natürlich, Silva, du hast ihn angesprochen. Ähm, der kann mal treffen, mal trifft er vielleicht nicht, aber was das für ein Kicker ist, wie er sich übrigens auch bei der Frankfurt Eintracht in diesem Jahr konsolidiert hat, einer der mit einer stetigen Weiterentwicklung, von dem man das nicht zwingend erwartet hat, der ist hierher gekommen und man wusste nicht genau, ah, er hat die Ansätze, er ist potenziell einfach ein guter Nationalspieler, sogar portugiesischer, der hat alles, aber kann er das auf diese Dauer abrufen? Und da müssen wir ja sagen, 2020 war schon mit sein Jahr. Ja, gerade auch wenn du dir den, den um jetzt mal ein bisschen zurückzublicken, diesen Restart der Bundesliga da auch anguckst, wo er ja in diesen, in diesen ganzen Spielen, die da waren, ja auch quasi in jedem irgendwie seine Buden gemacht hat und da eigentlich auch der absolute Matchwinner von den ganzen unten war. Du also hast schon gemerkt, dass der, wenn der ein bisschen Zeit hatte anzukommen, da ordentlich was passiert ist. Und er hat einfach auch eine spielerische Qualität, die wir, glaube ich, auf dem Level äh, lange nicht gesehen haben und wo auch noch Potenzial drinsteckt. Also der Kerl ist ja auch noch ganz am Anfang seiner Zeit. Ja, aber ich finde trotzdem, bei, bei Silva muss man trotzdem ganz kurz äh, was auch dazu erwähnen. Ich glaube, Silva Alleine, weil Dennis mich jetzt wieder ein bisschen in diesen Denkmodus gebracht hat, Silva alleine ist trotzdem keiner, der dir, nur weil er Silva ist, irgendwas ändern kann. Silva ist sehr, sehr angewiesen auf andere. Ja. Und das, ich finde, das merkst du gerade jetzt, wenn er Leute hat, mit denen er kicken kann. Gegen Augsburg hast du es teilweise gesehen, wie die sich da die Bälle zuschnicken. Ja. Ich glaube, das tut ihm schon gut, weil er ist trotzdem keiner, den du, dem du schicken kannst. Nee, der, der mich Arbe trotzdem manchmal ein bisschen. Du kannst den, wenn die Eintracht führt und du willst kontern, den kannst du nicht steil schicken. Das stimmt, genau. Ja das stimmt. Also es ist keiner, der sich die Tore selbst erarbeitet, sondern der braucht das Zeug quasi verzehrfertig auf den Tisch gestellt. Ja, Dann kann der da halt aber auch extrem viel draus machen. Aber so wie wir was mit einem Kostic irgendwie haben, der dann da irgendwie sich den Ball hinten holt und übers halbe fällt und sich die Dinger erarbeitet, das kannst du mit ihm nicht. Aber vielleicht muss er das auch gar nicht, wenn halt der Rest drumherum ähm, funktioniert und da hat mich Basti jetzt durchaus mit seinen, mit seinen Ausführungen hingebracht, auf der einen Seite zu sagen, der Konkurrenzkampf steigt und dadurch fliegen der eine oder andere vielleicht auch raus oder hat es schwieriger, ähm, in diese Startelf reinzukommen. Ja, zeigt aber halt auch, wir haben Möglichkeiten. Also wir haben nicht nur den einen Satz von elf Spielern, die immer spielen müssen, von denen drei gut sind und wenn wir die nicht haben, läuft halt gar nichts, sondern wir haben halt von den... 11 Spielern, die auf dem Platz stehen müssen, haben wir halt vielleicht 8, 9, 10 extrem gute und haben halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Und das beruhigt mich jetzt wieder so ein bisschen. Ja, war so gut. Ja, froh, hat ich, hat keine, sich doch heute schon gelohnt. Ich bin froh, dass keiner Rustich gelernt genau. hat. Kommt wieder, kommt wieder bei uns an dem Kanal. Ja. Ich sollte mal eine Sonderfrage über ihn machen, aber nein, so nur Rustic. Die nur ersten Rustisch. drei Minuten Rustic. Was ja, haben Klick. wir gelernt? Naja. Ich freue mich jetzt schon drauf. Macht er ja irgendwie so eine Zwei-Stunden-Sondersendung an Silvester draus, <lacht> oder? Live-Reaction mit äh, Spieler Cam. Ja. Uff, ja, auch, auch, auch schön, ja. Ja. Damit eine Frage an euch noch von ganz kurz bei dem ja. Augsburg-Spiel. Hat es euch gewundert, dass Tuta spielt statt Endika? Nee, aber das ist diese Linksfußgeschichte. Das war diese Links. Also hatten wir uns ja letzte Woche, als wir über die Aufstellung spekuliert haben, schon drüber gesprochen. Es hat mich nicht verwundert. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist diese Variante mit irgendwie ein Linksfuß auf der rechten Innenverteidigerposition. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit bei Vollmond oder sonst irgendwas zu tun hat. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber es war klar, dass das nicht passiert. Ja, Hütter Hütte zieht das halt knallhart durch. Ne? Ja, das ist, ich glaube, wir hatten das bislang ein einziges Mal tatsächlich in einem Spiel, wo Indika und Hinteregger beide gespielt haben. Also wo auch wirklich, ich glaube, Hinteregger war es auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt haben. Oder in der Mitte, in der Mitte für Hasebe. Ja, in der Mitte ist ja dann Hasebe. wieder nochmal was ja. anderes. Ich glaube, wir hatten tatsächlich ein Spiel, wo Hasebe in der Mitte gespielt hat, Indika links und Hinteregger rechts ich weiß nicht, was da passiert ist, ob dem da irgendwie dann was auf den Fuß gefallen ist, die schwarze Katze über den Weg gelaufen oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das scheint irgendwie so ein, so ein Spleen zu sein, den du da nicht mehr rauskriegst. Da okay, hat das, ist nicht die, das ist kein Spleen, das ist ganz normal zu erklären wegen der Spieleröffnung. Also, wenn du einen Linksfuß auf links hast, dann hat er eine viel bessere, der kann auch viel besser zum Gegner stehen. Ja. Also, ich glaube, Van Raal hat das auch so gemacht. Ich, ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir einen Trainer haben, der auf sowas achtet, muss ich sagen. Der nicht ja, da, zwei Innenverteidiger, das spielt er da hier, spiel, du spielst da, du spielst da. Also ich finde schon, dass es richtig ist, dass der rechte Verteidiger nicht mehr im linken Fuß das Spiel öffnen sollte. Oder bzw.... Ja, da so da, hast, dir da recht. hast du zwar recht, ja. Die Frage aber ist halt, und da können wir dann gleich, wenn wir über äh, Transfers und über Wintertransferperiode und so nochmal sprechen, du wirst halt unter Umständen früher oder später in die Situation kommen, wo du da wenig Auswahl hast. Ja, und, dann und die Qualität hin, die rechts ja schon auflegt. weniger ist als ein Endika. Also ich muss sagen, ja. ein Tuta und ein Endika ist halt schon ein krasser Unterschied und ich habe jetzt keine große Spieleröffnung von Tuta gesehen. Äh, ja, jetzt halt wobei also wir jetzt auch. Nein, es geht auch um die Defensiv-Zweikämpfe, wenn du mit deinem ja. starken Fuß den, den Stürmer stellen musst. Also ich glaube schon, dass da das im Fußball tatsächlich jetzt nicht äh, Rocket Science ist, sondern dass man sagt, klar, das ist einfacher für die Spieler und sowohl defensiv als auch offensiv. Und wenn da die Situation kommt, dann stellst du halt hinten in die Mitte und in den Dicker links, dann hast du das Problem gelöst. Also ich muss sagen, ich muss sagen, mir gefällt das eher, als dass es mich nervt, muss ich sagen. Und wir dürfen jetzt, glaube ich, aber auch nicht den Fehler machen. Und das höre ich jetzt so ein Stück weit raus. Und das habe ich auch an anderen Stellen so ein bisschen wahrgenommen. Das war jetzt das zweite Spiel, wo Tuta in der Startelf stand bei uns. Ja. Da ist auch viel Potenzial drin, ähnlich wie bei Indica, aber Indica hat einfach schon viel mehr Spielpraxis bei uns gesammelt und ich finde, das kann man jetzt nicht vergleichen. Also, ich, klar, er hat so diesen einen Bock da gerissen, den hat er aber auch selbst wieder ausgebügelt. Wen meinst du jetzt, Tuta oder Indica? Tutor. Weil, ja, okay, ja, das gab ja du eben Indica gesagt, das, okay. Ja. Hm. Nee, also Indica hat Spielpraxis schon gesammelt, da haben wir schon gesehen, was da möglich ist. Das war jetzt das zweite Spiel von Tuta in der Startelf. Der hat diesen Bock gerissen, den hat er selbst ausgebügelt. Ich fand ihn. Dafür, dass es das wirklich das zweite Spiel ist und er da ganz viel, ähm, finde ich, auch ähm, Druck auf seinen Schultern hatte, hat er da ein gutes Spiel äh, abgeliefert. Also ich finde nicht, dass wir das jetzt so hoch bewerten sollte. Da steckt schon noch einiges an Möglichkeiten irgendwie drin und die Zeit sollte man ihm da auch geben. Das ich, sowieso, aber, aber wer macht nicht, denn ja. das nicht? Aber wer macht denn das nicht? Also ich meine, ganz ehrlich, das doch gehört natürlich für alle dazu und der Entwicklungsstand eines Evan ist natürlich weiter, trotz der Tatsache, dass die ungefähr ähnlich alt sind, ja, aber ein Dicker ist halt der Profi, der schon länger auch höherklassig gespielt hat, der bei der Eintracht schon mehr ähm, gespielt hat, das ist ganz klar. Die Frage ist halt, man muss sich stellen, äh, wie wir mit den beiden weiter verfahren wollen, wenn Tutor dann dementsprechend der erste vielleicht öfter spielen soll, okay. Ich muss nur die Frage stellen, wie wir das machen äh, will. Denn Dicker sehe ich immer noch als potenziell ganz klaren, super tollen Innenverteidiger. Aber ich muss mich schon irgendwo committen. Da, da muss, das wird ein Zeichen sein, dass die Eintracht setzen muss. Weil Dicker wird auch nicht dauerhaft auf der, Platz, der Bank Platz nehmen wollen. Da habe ich momentan noch keine klare Lösung für. Weil der ist, der hat einen krassen Marktwert. Das ist ein Spieler mit einem, mit einem Haufen Potenzial. Da müssen wir uns überlegen. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass halt Tutor jetzt derjenige ist, den du mal pushen willst. Vollkommen in Ordnung. Finde ich super. Ja. Wir haben zwei Junge, aber du musst einen Mittelweg finden, Basti. Aber ihr könnt doch eure Probleme in dem Sinne lösen, dass du einfach beide stellst. Also ich meine, die die ich glaube trotzdem, wenn Hütter die freie Auswahl hätte und Abraham ist noch da, dann wird, glaube ich, momentan Hütter sogar sagen, gut, ähm, Hinti in der Mitte, Indika äh, links und Abraham rechts so und ja. für Tuta kommt jetzt für Abraham rein, da hast du ja deine drei Verteidiger, ne? da spielen sowohl Tuta als auch Indika. Mhm. Dass das ein Gamble ist, wissen wir alle, weil Abraham wegfällt und ich glaube, wir, machen, wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass Abraham eine Lücke hinterlassen wird ja. und wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass Tuta die nicht direkt schließen wird, wenn man bereit ist, das zu fressen. Wird dann vielleicht auf lange Sicht belohnt. Und dann hast du alles geregelt. Du hast zwei junge Innenverteidiger, Hinti als Erfahrenen in der Mitte. Dann hast du Kostic links, rechts hast du vielleicht dann Touré oder Durm. Dann hast du da schon welche, die sich in der Rückrunde einspielen können und die hoffentlich dann auch für nächste Saison so einigermaßen so zusammenbleiben. Da hätte ich keine Bauchschmerzen. Wir müssten halt, muss halt gucken, was passiert, wenn Tuta das nicht leistet. Da müssen wir uns allem klaren sein, wer dann da spielt. Und das wird Ilsanker sein. Ja, weiß ich nicht, das, dass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Muss. Das müsst ihr mit Arbeit? Das, das ja, aber das, das, bedeutet, ja. das bedeutet aber, dass er nicht auf der 6 spielt. Von daher ist da, bin ich da schon wieder da bin ich schon wieder versöhnt mit. Ja, das ist wie jemanden ins EU-Parlament schicken. Ja, ja, machst du den <lacht> Aber manche, ja, mir gefällt auch Hinti auf der, in der Mitte nicht. Das muss ich tatsächlich auch dazu sagen. Also, ich finde, äh, das doch. es noch. Aber spielen wir das denn? Spielen wir denn dauerhaft nur mit einer, mit einer Dreierkette hinten? Oder mit drei Innenverteidigern? Fünfer, wie auch immer man es nennen will? Ja, also, ich denke mal, dass wir die Saison safe so zu Ende spielen. Also, das, ich glaube nicht, dass Hütter da jetzt Experimente macht. Vielleicht traut er sich nächsten Sommer. Ich habe das Gefühl, Hütter wollte das von Anfang an, als er hier war, probieren. Ja. Ja. Hat dann ziemlich schnell gemerkt, okay, Hasebe kommt halt wieder rein. Und die Mannschaft hat sich wahrscheinlich da wohler gefühlt. Vielleicht gibt es einen Sommer im neuen Anlauf. Du hast Guck auch mal. wenig. Du hast ja auch wenig Zeit, das jetzt irgendwie einzustudieren. Also wir haben jetzt das System des jetzt. Die Spieler haben jetzt wieder so ein bisschen ähm, da den Halt gefunden, haben wieder Lust am, am Fußballspielen. Du hast jetzt über die Weihnachtsfeiertage, die zwei Wochen, wo halt mal kein Spiel ist, aber da kannst du ja jetzt auch kein Spielsystem, in dem du noch nie mal irgendwie drei, vier, fünf Spieler gemacht hast, Ich äh, weiß gar nicht, studiert. ob wir so weit davon entfernt sind, weil in dem Moment, wo du, wo du Hasebe so langsam ausklingen lässt, ja. fehlt dir dieser klassische, weiß ich nicht, wie man das nennt, so dieser, dieser Libero-Job, äh, den er genommen hat. Dafür dafür hast du einfach keinen adäquaten äh, Ersatz mehr. Klar kann Hinteregger das spielen, aber das ist halt so ein, das ist auf, auf dem Hasebe seinen Leib geschnitten. Sondern wenn du die Position nicht mehr hast, dann ähm, dann sind wir doch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ich meine, du hast mit du hast mit Durm eigentlich einen Klassen, klassischen Rechts-Links-Rechtsverteidiger, äh, den du den du da jetzt äh, spielen lässt, den kannst du auch auf links bringen. Ähm, du hast mit äh, Chandler und da Costa, die die Typen, die du da spielen lassen kannst. Du kannst mit Mendika auch als Linksverteidiger spielen. Also, ich weiß nicht, ob wir so weit davon entfernt sind. Wir sind wir ja gar könnte, nicht. Es gab ja Spiele, wo das genau sich so, ähm, ja. wo es genau so war. Wenn, weil Costage ist ja safe äh, offensiv als Sturm. Und das heißt, sobald Costage irgendwie nach vorne ist, verschiebt sich das hinten automatisch zu einer Viererkette. Ich sehe das auch so. Genau. Und ich glaube, sobald Hasse raus Wenn verschenkt, die... ich habe die Bauchschmerzen, die ich habe, tatsächlich bei einer Viererkette, ist, dass wird das nicht machen wird, dass Hinteregger und Indica die Innenverteidigung sind. Und die würde ich halt stellen. Das heißt, aktuell ist für mich das in dem Sinne ein Kompromiss zu sagen, da hast du Tuta, Indika und Hinteregger auf dem Platz und das sind so die drei, die ich aktuell auswählen würde, wenn Abraham weg ist und das kriegst du in der Viererkette nur gebacken, wenn Indika links verteidigt ist, wo ich ihn ein bisschen verschenkt sehe, weil ich sehe es wie Marvin, ich glaube Indika ist unser größtes Asset ehrlich gesagt, ich sehe es safe, dass der vielleicht in zweieinhalb Jahren für 35 Millionen Euro zu Paris also schon mal wechselt, wenn der hier ein fester Bestandteil wird und das muss jetzt anfangen, das ist eigentlich fast schon zu spät, Es muss jetzt anfangen, dass der absoluter Stammspieler wird. Weil der meiner Meinung nach mit derjenige ist, der am meisten Marktwertentwicklung noch mit um, uns bringen kann. Das ist Definitiv. Und das ist genau der Punkt. Darauf will ich ja eigentlich seit gefühlt zwei Jahren hinaus. Und es wird jetzt langsam mal Zeit, dass Evan Dicker genau das Vertrauen auch bekommt. Denn das muss durchgedrückt werden. Ja, aber welche Ziele haben wir? Das müssen wir überlegen. Aber tatsächlich haben wir mit Evan Dicker dann mit Hinteregger auf jeden Fall zwei klare Innenverteidiger, die das Potenzial haben. Und eine Tuta müssen wir aufbauen. Die Frage ist dann halt, die schließt sich an, wollen wir äh, das dann so belassen oder sagen wir, na gut, wir haben für ein Otto in der Hinterhand, Janik Brugger, die ich überhaupt nicht bewerten kann, seriös. Und natürlich haben wir noch Hasebe, das ist ganz klar. Ich würde halt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr komplett auf den Sätzen, nee. vielleicht gibt es Leute, die das anders sehen. Aber die Frage, ob man in der Innenverteidigung dann doch noch präventiv was machen müsste, die stellt sich, wird unterschiedlich beantwortet. Na, ich glaube, die Antwort ergibt sich auch ein bisschen aus dem, wie es tatsächlich mit Dika weitergeht. Weil ich sehe dieses Szenario, dass der noch zwei Jahre bei uns spielt. Um, und dann richtig viel Kohle bringt, das sehe ich noch nicht so, nicht so ganz, weil je nachdem, wie, wie auch hier dieser ganze Corona-Wahnsinn weitergeht, mhm. wenn wir im Sommer Geld brauchen, dann ist der Indica weg. Weil dann wirst du ich den viel ich. früher verkaufen müssen. Ich glaube, da sind eher andere weg. Da hast du noch Hinti und Kostic. Also ich glaube, ich glaube, aktuell würde es tatsächlich noch nicht lohnen, den zu verkaufen, muss ich sagen. Also, was, was kriegst du jetzt für den? Maximal 20. So, ja, wenn überhaupt. Also mach wir Corona denke. weg, dann kriegst du vielleicht 15. Ich glaube, Indica wäre der falsche Zeitpunkt. Ich glaube, wenn Kostic nochmal performt, ist er derjenige, den wir im Sommer vielleicht nochmal verkaufen können. Ja, aber ich glaube, dass es auch nicht nur einer sein wird. Ja, weil, weil, da also das sind aber ganz andere Probleme, wenn du, wenn du Indica, Hinteregger und Kostic verkaufst im Sommer. Nee, ja, Hinteregger sehe ich gar nicht so auf der Liste. Nicht, weil er keinen Marktwert hat, sondern da glaube ich am wenigsten, dass man zu einem zu gescheiten Deal kommt. Ist ja, schwierig. kommt dann natürlich auch ein bisschen auf die Rückrunde an. Klar, wenn der jetzt eine Rückrunde mhm. stabil weiterspielt, kann es natürlich im Sommer schon sein, aber irgendjemand muss hier noch bleiben, dann. Das muss die Eintracht den Spielern schon sagen. Es nicht alle gehen. Leider können nicht alle gehen. Genau. Aber es sind schwierig. Ist also ich, klar noch ich, sag, Fußball? ich sag's nur, ich hätte Zeit nächstes Jahr. <lacht> Gut zu wissen. Aber es ist aber, In aber Innenverteidiger oder linke Außenbahn, Alex. Was würdest du spielen? Ich habe auch einen rechten Fuß, ne? Also. Oha. Ja. Auf gar keinen Fall Außenbahn. Ich brauche eine Position, wo ich nicht so laufen muss. Ich bin auch schon im -Alter und Also auf der Bank drüber. quasi. <lacht> Bank ist super. Bank ist super. Aber wir sprechen ja einen wichtigen Punkt an, denn natürlich, es gibt mehrere Optionen. Ja, ich will jetzt die Leute auch nicht wegreden. Es gibt mehrere Optionen. Ich sehe aktuell gibt es natürlich die Spiele, die jetzt schon irgendwo safe ein Stück weiter sind vielleicht als ein Dicker. Das müssen wir abwarten, je nachdem, wie der Markt halt auch äh, da ist. Das kann, kann wir jetzt ehrlich gesagt schwer beurteilen, weil wir gar nicht genau wissen, was im Sommer ist, wenn du überhaupt überlegst, was jetzt gerade so passiert. Da hat ein Basti mir beispielsweise gestern gesagt, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass in Frankreich gerade der Markt sich komplett neu öffnet, weil da finanzielle Ressourcen gar nicht mehr so verfügbar sind. Das heißt, es könnte hättest, vielleicht für die Eintracht sich auch... gehört, dann wüsstest du das. Ja, habe ich auch tatsächlich, und deswegen habe ich ja darauf gerade äh, referiert, aber das heißt ja nicht, dass ich <lacht> davor wusste. Ja? Ja. Aber ähm, wie gesagt, also das ist ja trotzdem sehr interessant und da gibt es ganz verschiedene Unwägbarkeiten. das müssen wir dann im Laufe der Saison sehen, aber äh, keine Ahnung, also ich finde es schwierig. Ja, ich muss sagen, bei mir steht und fällt das, ich habe es ja auch bei Fußball 2000 schon gesagt, aktuell würde ich unterschreiben, wenn, wenn keiner geht und alle bleiben. Wenn aber natürlich du die Möglichkeit hast, weiß ich nicht, sagen wir mal, Williams und Da Costa gehen im Winter, hat die Eintracht, wie die, ähnlich wie es im Sommer gemacht hat, was freigeschaufelt. Ich glaube, das ist auch aktuell die Situation. Ich glaube, wenn jemand kommen soll und die Eintracht weiß, glaube ich, auch äh, um die Notwendigkeit vielleicht, wenn Ache nicht schneller fit wird oder Abraham geht natürlich weg. Wenn die Möglichkeit besteht, dass da irgendwelche Leute im Winter gehen, dann kann es auch sein, dass jemand kommt. Also ich glaube, das wird safe so sein pro Spieler, der geht, könnte eventuell ein neuer kommen, aber mehr auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Eintracht noch welche dazu holt eher austauscht. und Ist auch tatsächlich gar nicht so genau das, ähm, was die Eintracht jetzt gerade auch gedanklich im Kopf hat. Also Bobic hat ja schon gesagt, dass er eigentlich ohne Winterneuzugänge plant. Natürlich ist es auch so ein bisschen eine Taktik dabei, aber wir wissen halt alle, um diese Situation finanziell ist das einfach gerade extrem schwierig. Ja? Und äh, ich glaube, die Eintracht hat noch einigermaßen Glück, hat jetzt ja auch Bürgschaften, äh, war das der Bürgschaften, ich war da Kredite aufgenommen, um jetzt ganz gut durch die Saison zu kommen. Alles gut und schön, aber das heißt halt, dass du jetzt nicht unfassbar krasse Neuzugänge, ähm, ja, mit unfassbar krassen Neuzugängen planen kannst. Ja, wir können auch jetzt schon mal darüber sprechen, wen wir denn potenziell wegsehen würden, wenn wir uns dann jetzt von dem Gladbach- bzw. Augsburg-Spiel lösen wollen. Hatten wir dazu noch was oder wollen wir da weitergehen? Nö, nee, lass uns mal, lass uns mal bei hm. dem Transferthema bleiben. Da waren wir jetzt schon drin. Also, sagt Wir sind keine... jetzt quasi nur bei der, bei der Winterpause, oder? Ja. Äh, ja, ja, Winterpause. Du, geht, geht ja auch schon so weit, wer eventuell zurückkommt. Ne, ich würde jetzt erstmal nur über Wintertransfer sprechen. Ich glaube, da ist es schon... Wie lange geht das eigentlich? Die fängt am 2.1. tatsächlich an und geht bis zum 1.2., also knappe 5 Also im Januar quasi. Genau. Mhm. Also nicht viel, nicht viel Luft. Nee, ist nicht, so, ist nicht so wirklich lange, aber... Also der erste, gut. den ich in den Raum werfen würde, wir können ja jetzt wieder mal... Ich, also ich gehe davon aus, dass wenn einer geht, dass da Costa sein wird. Mhm. Ja, Willems ist für mich auch schon, also der ist für mich eigentlich schon safe weg. Ja, da war, aber da kann es halt sein, dass Newcastle einfach bis zum Sommer wartet, um den umsonst zu kriegen, ja. Und das ist das große Problem, weil im Endeffekt wäre es ja schön gewesen, hätten wir für den mal ein bisschen Geld bekommen. Ja, aber ganz so äh, ist es halt nicht, ne, weil wie du sagst, im Winter, äh, im Sommer könnten sie, ähm, ja, könnten jetzt noch warten und dann kostet er gar nichts. Das wäre halt schon extrem bitter. Die Eintracht hatte ja kurzzeitig ja mal überlegt, mit ihm zu verlängern, was wir von allem, was wir hören. Das hat er erst, der, der, Berater war dem Ganzen relativ positiv, aber so, was man von Willems hört, ist er nicht derjenige, der jetzt gerade verlängern würde. Muss natürlich auch sagen, hat jetzt, war auch verletzt, hat jetzt einen schwierigen Start auch generell bei der Eintracht gehabt. Ich weiß nicht, sieht momentan nicht danach aus. Also insofern, ich würde mir wünschen, wenn wir im Winter einen Abnehmer fänden, aber am Ende haben wir Pech und dann wechselt er ablösefrei. Das glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, das Szenario. Ja, leider. Und Dann hast ja, du da Costa. Da Costa ist der Punkt, was Basti ja schon angesprochen hat, der sich, ich will nicht sagen sichtlich, aber wirklich ähm, extrem unwohl gerade in dieser Rolle fühlt, wird manchmal noch eingewechselt, ähm, ist da aber auch nicht so wirklich hundertprozentig bei der Sache, dafür kann der nichts, aber du merkst halt, in dieses Team kommt er gerade ganz, ganz schwer rein und äh, da kostet er, wir wissen ja alle, was er kann und er hat ja auch sehr, sehr gute, eine sehr gute Serie, 18, 19 beispielsweise bei der Eintracht abgeliefert, aber aktuell ist es halt schwierig für ihn, tja, er muss halt auch sehen, wie er seine Karriere weitergestalten will und gerade, dass ihm ein, ein Durm da einen Rang abgelaufen hat, hätte ich vor drei Wochen gesagt, sagt viel über, ähm, über da Costa aus. Mittlerweile muss man aber auch sagen, Durm hat diese Leistung ja auch sehr extrem gut konserviert. Mittlerweile so mit kleinen Anzeichen für Torgefahr. Tja, also es gibt keinen Grund zu wechseln. Eher für da Costa zu einem anderen Verein. Herr ja. Ja, Durm hat aber auch die Chance, die er bekommen hat, extrem gut genutzt. Ne? Und das tut Danny da Costa halt leider nicht. Ich meine, es ist auch extrem schwer, wenn du nur zehn Minuten alle, äh, alle acht Wochen mal bekommst. Mhm. Ähm, ja, aber sehe ich genauso wie du. Ich glaube auch, eher, aber man, dass, man muss natürlich sagen, bei Hütter ist es ja wirklich so, die, die manchmal komplett weg vom Fenster sind, kommen dann auf einmal wieder rein und spielen wieder Stamm. Das ist ja auch jetzt was, was wir jetzt ein paar Mal hatten. Ja, Spieler, die überhaupt nicht mehr getragen wurden. Also klar, Kamada ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da kann ich mir auch wieder vorstellen, der war jetzt, wird jetzt auch Spiele wieder nicht berücksichtigt, kommt dann rein und spielt wieder zwei, drei, vier, fünf Spiele am Stück. Sehe ich jetzt bei der Costa auch nicht so. Und ich glaube auch, dass er völlig recht hat, dass der mit auf der Abgangsliste steht, ist dann auch mit, mit Willems fast, fast die einzigen beiden, die ich jetzt momentan sehe, die im Winter äh, gehen könnten. Auf der anderen Seite, wenn er es schaffen sollte, verbleibt bleibt natürlich dann nicht viel Zeit, äh, dann kann es natürlich sein, dass wir ihn im, im Januar dann auch schon wieder noch mal ein, zwei Spiele sehen. Vielleicht auch einfach, um ihn ins Schaufenster zu stellen. Ich weiß nicht, inwieweit äh, das notwendig ist ob es denn Interessenten gibt, was auch überhaupt die Eintracht fordert. Äh, will sie einfach sozusagen ihn von der Gehaltsliste auch wegbekommen? Ähm, kriegen wir noch ein bisschen äh, Kleingeld für ihn? Bei Willems genau dasselbe. Ich, ich bin mir nicht sicher, was, was verdienten Willems? Ist das ist das was, wo wir jetzt gucken müssen? Äh, komm, ja, das ist äh, schon nicht so wenig, glaube ich. Ne? Ich denke, eintufen, bei ihm könnte ja. ich mir auch vorstellen. Hm? Also... Ich glaube ja, beide. Da Costa hat, glaube ich, tatsächlich auf seinem Peak den Vertrag verlängert, als er diese Riesensaison mhm. gespielt hat, ja, also der hat wird auch nicht so wenig bekommen. Williams ist damals für 6, 7 Millionen aus Eindhoven gekommen, also der wird jetzt auch nicht hier für Laus spielen. Das heißt, wenn du die beiden von der Payroll kriegst, ist vielleicht wirklich Platz dafür, jemanden auszuleihen. Und vielleicht hat kann das derjenige sein, war, weil ich ne? habe das Gefühl, Gefühl, Marvin würde ruhiger schlafen, wenn er wüsste, Tuta wäre quasi derjenige, dem man es probiert, aber wenn es nicht klappt, wäre da noch jemand. Ja, also ich würde auf jeden Fall ruhiger schaffen. Ich muss ganz ehrlich <lacht> das sagen, auch, dass diese ja. ganze Personalien, also das. Ich will irgendwie sagen, das frustriert mich mit Jetro Williams, weil ich immer das Gefühl habe, nicht nur weil er einen geilen Zwischennamen hat, Sexer, <lacht> kommt da <er> nicht zu werden <lacht> weg, ist super. Jetro Danovic, äh, Sexer Williams, ein geiler Name einfach. Ähm, das, da, da war so viel möglich und wir sehen ja die Qualitäten, die er hat und ich ärgere mich, ich meine, das war ja auch kein günstiger Transfer, ne? du hast ja eben angesprochen, 7,5 Millionen hat, nee, 4,5 Millionen hat die Eintracht zu Roundabout, mit Zusatzzahl waren es vielleicht dann doch über fünf? Also hat die Eintracht damals gelotzt an PSV Eindhoven. So richtig gekickt hat es leider nicht, aber irgendwie ärgert es mich. Vielleicht hat er auch Pech, das kostet so gutes. Bin ich aber bin ich aber auch bei dir. Also, ich mhm. äh, der hätte auch mich gefreut oder ich habe mich auch gefreut, als die Gerüchte aufkamen, dass die Eintracht doch noch mal mit einer Verlängerung äh, mit ihm überlegt, plant, in Frage kommt, mhm. weil. Ich glaube wirklich, dass sobald Hasebe raus ist, wird das tendenziell äh, auf die Viererkette rauslaufen. Und da wäre Willems die perfekte Besetzung. Ja. Auf der linken Seite. Ja, es ist, ist schwierig. ja Wen sehen wir denn noch? Haben wir denn noch andere? Also Da Costa, ohne ihn jetzt wegreden zu wollen, aber das sieht schon alles so danach aus. Der, aber auch da, welcher Markt ist denn da? Wo könnte er hin? Ich weiß noch, als wir im Sommer darüber genau. nachgedacht haben und es ja eigentlich relativ knapp war, dass der Da Costa zu Schalke geht. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass es das der Fall sein wird. Die werden äh, sehen, dass sie ihre letzten äh, Euros, die sie haben für den nächsten Trainer. Ähm, ja ausgeben werden. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich groß wird. Oh Gott, oh Gott, Zorniger wird auch gerichtet. Also alle alle Schalke-Fans haben momentan extrem harte Zeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig ähm, ein Danny da Costa dazustoßen wird. Gibt es denn irgendwelche Interessenten? Wissen wir da irgendwas? Wäre ja vor allen Dingen auch total dämlich, die jetzt alle nach äh, nach Schalke zu geben, ne weil dann gibt es dann irgendwelche Kaufoptionen oder Klauseln dabei. Die greifen aber nur, wenn sie die Klasse halten. Das, das Eintritt ist... Äh relativ unwahrscheinlich und dann sitzt er, am, äh, sitzt er in, in, in vier Monaten später, sitzt er wieder da und dann äh, kommt Danny da Costa und äh, Pacencia und äh, Renault kommen alle mit gepackten Koffern zurück und äh, sind wieder da. Und selbst wenn die drin bleiben, wer sagt dir denn, dass die die Kohle haben, um das dann nachher auch alles zu bezahlen? Ja, das kommt schon aus irgendeiner Wurstsuppe raus. Ist... Boah, ich wüsste jetzt gerade ernsthaft keinen... Meins vielleicht. Haben die Probleme auf der Rechtsverteidigerposition? Brauchen die da? ist ein einziges ist ein ganzes Problem. Problem. Ja, gut, davon war es abgesehen. Ist aber so. Also habt ihr, e habt ihr echt recht. Ich meine, das ist ein gesamtes Konstrukt, was extrem problematisch, auch gerade so ein bisschen, äh, ja, eigentlich äh, gerade implodiert, wenn wir angucken. dass So, so machen jetzt wir jetzt. Wir tauschen da Costa gegen Matheta. Fertig, Alter. So, eins ja, zu Aber eins den brauchen wir doch gar nicht mehr nehmen. tauschen. Ich dachte, den Vertrag hast du... Ja, ja da hast du nicht mitkriegt, was meins macht. Die entlassen jetzt die ganzen Mitarbeiter, die damals mit dem Deal was zu tun haben, nur um das zu vertuschen. <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich nicht, weil ich mich sehr das ist der wahre Hintergrund. Basti Red deckt die Matheta-Verschwörungsmythen aus. <lacht> ja. Ja. Mehr dazu in, in unserer Telegram-Gruppe. <lacht> Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich ja, meins könnte möglich sein, wenn die finanzielle Ressourcen haben. Da läuft es wirklich ja auch in der Defensive nicht. Also ganz, ganz merkwürdige Situation. Ansonsten wäre halt nur Spekulatius. Man muss sehen, was möglich ist. Spekulatius. Ne? Ja, das Problem, was ich eigentlich viel eher habe, ist, ich habe fast Angst, dass jemand geht. Also ich sag mal, hm. Wilhelms ist schon so, habe ich eigentlich, fände ich eigentlich geil, wenn er bleiben würde, da kostet. Gut, kommt im Moment eh nicht zum Zug, ist aber jetzt auch kein Schlechter, fände ich auch nicht schlimm, wenn er, wenn er bleibt, ne? also, wäre auch okay, so und dann es aber auch schon auf. Also bei denen könnte ich noch so, käme ich noch so drauf klar, wenn die gehen, aber bei allem anderen, eigentlich will ich nicht, dass aus dem Kader jemand geht. Ja, das meine ich ja, ich würde auch direkt unterschreiben, wenn ich wüsste alle bleiben. Ja. Ja, aber es ist unwahrscheinlich. Ja. Deswegen habe ich viel mehr Angst davon, Winter, äh, davor, eigentlich. dass irgendjemand äh, geht, der, der uns wirklich wehtut oder der uns wirklich mhm. fehlen würde, einfach weil man Ich habe das nämlich weil auch, auch, weil das ist mir viel zu ruhig drum. Viel zu ruhig drum ja. zu denken, ja oh, Geld, das geht schon, bla. Aber es ist genau das, was Alex sagt, So am Ende kommt es aus dem Nichts, wird uns einer da rausgerissen, weil ja, ja. er einfach Cash braucht. Ja. Da hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja gut, aber das wird tatsächlich, glaube ich, dann eher im Sommer passieren als im Winter. Ja, Gut, ich vertraue dir da, bringt mir nichts, wenn es dann doch nicht stimmt. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, wir, wir, das müssen wir mal ganz klar festhalten, äh, wir stochern alle im Trüben. Ja? Also Eben. wir wissen nicht Eben. genau um die Finanzsituation. Genau. Wir können den, äh, den Aussagen, die die ähm, Verantwortlichen uns machen, können wir denen nur Glauben schenken. Ich denke, wir haben alle berechtigten großes Vertrauen, die uns auch jetzt, wo wir sagen müssen, dass die eintat uns auch durch dieses unsichere Gewässer ganz gut ähm, manövriert hat, aber es wird halt schwierig. Und ich natürlich, ich meine auch, die Sache ist klar, bis Sommer geht das, ja? aber du weißt nicht, irgendwo lauert noch was, wenn du vielleicht jetzt schon mit dem Geld geplant hast, was Patienten potenziell einspielen würde, dann wirst du wahrscheinlich auch Probleme bekommen. Ja, es sind so Sachen, ja, und ich glaube, wenn es einen Verein gibt, dem alles scheißegal ist, und davon gibt es ja leider immer mehr, und das ist ja genau der Punkt, wenn, wenn ein Verein kommt, dem alles scheißegal ist, und der sagt, wir wollen diesen Spieler, dann wird die Eintracht mehr denn je sagen, okay, dann machen wir das. Das ist nämlich genau der Punkt, denn ist, die Eintracht muss mit den Unwägbarkeiten dieses Marktes zurechtkommen, während andere sagen, mir ist es scheißegal, ja was weiß ich, Red Bull, was weiß ich, vielleicht irgendeiner in England oder so, dann ist es denen wirklich egal und dann muss die Eintracht das leider machen und dann sehen wir halt alt aus, dann kann einer aus der Mitte aus unserem Herz herausgerissen werden. Ist möglich, ich will es nicht hoffen, aber es ist wahrscheinlicher als alles andere. Und da ist er ja wieder komplett hin, sämtlicher Optimismus, den ich vor ein paar Minuten noch hatte. Vielen Dank dafür. Es geht nicht anders. Also es ist halt tatsächlich einfach so. Ich meine, du hast mittlerweile Player in der Bundesliga, die nicht mit den, die eigentlich außerhalb des Marktes spielen, weil der, also, ne, das ist immer dieser Unsinn ne, von freien Markt und so weiter. Ja, siehst du ja, funktioniert super. Geil, Leipzig, Hoffenheim, meine Güte. Guck mal, Hoffenheim, oh, richtige Overperformer. Jetzt im DFB-Pokal rausgeflogen. Geil, ich Tabellen. 12, gegen Fürth. Wie Großartig. gut ihr seid. Und, und die, alle drei Hoffenheimer jubeln wieder. Yay, geil, Spitze, Bundesliga. Und das ist halt genau das Problem. Haben, ne? dass, dass Wir, wir machen uns so selber die ganze Zeit einen vor, aber, aber Hoffenheim wird es nicht treffen. Denen ist scheißegal, die können noch drei Jahre Corona haben ähm, und äh, den wird es nicht treffen. Die drei Fans, die nicht ins Stadion dürfen, okay, da ärgere ich mich lieber überhaupt, aber das haben wir an anderer Stelle schon gemacht. Aber das ist denen scheißegal, aber andere Vereine wird es potenziell treffen oder zumindest Mitleidenschaft ziehen. Und da gehört die Eintracht irgendwann halt dazu. Deswegen, es ist schwierig, insofern kann ich die Sorge teilen, dass potenziell einer gehen könnte, aber in der idealen Welt würde ich mir trotzdem Innenverteidiger wünschen, so. <lacht> ja, was ist denn eure Meinung? Jetzt haben wir noch gar nicht über Zugänge gesprochen, auch wenn Bobic sagt, es wird wohl keine Neuzugänge äh, geben. Was ist denn so eure Meinung dazu? Seht ihr eine Position, wo ihr sagt, da muss safe einer kommen, sonst haben wir ein richtiges Problem? Oder was wäre denn die Position? Also wenn jeder eine Position nennen dürfte, nur eine. Keine zwei. Okay. Geil. Gute Frage. Was, wäre, mhm. was wäre wär die Position, die ihr verstärken würdet? Wer möchte Sturm. anfangen? Dennis? Ich fange an, okay. Ich würde tatsächlich in der Innenverteidigung nachlegen nochmal. Mhm. Den Abraham würde ich ersetzen, also Abraham würde ich tatsächlich versuchen zu ersetzen durch eine Laie äh, von einem Starken, gerne auch Rechtsfuß äh, auf der Seite, das wäre eben genau dieses System. Und wenn dann hinten meinetwegen mit äh, Hinti und Endika und so weiter tut er. Das ist ja ist zwar schön und gut, dass man sagt, okay, äh, der braucht die Spielzeit und so weiter. Trotzdem sehe ich da das System am fragilsten momentan und wo uns natürlich auch gerade für das Spielsystem nach vorne hin noch viel, viel äh, Erfolg äh, versprochen wird. In meiner Sicht zumindest, wenn wir hinten noch stabiler stehen einfach, dann spielt du einfach als Mannschaft besser auf? Und ja, normalerweise, klar, man darf jetzt nur einen nennen, dementsprechend bleibe ich dabei. Ansonsten <lacht> ja. äh, wisst ihr, äh, wird jetzt nein, der eine oder andere, nein, andere nein. auch noch eine andere Position benennen. Noch. Ja, das könnte sein. Basti. Ja, ich würde im Sturm was machen. Was externes holen oder Jovelic zurück? Hm, was externes Jovelic lass mir mal schön da, der soll sich mal genauso weiterentwickeln, wie er das gerade tut. Ähm. Ja, Marvin hat es gesagt, wenn in Frankreich irgendeiner jetzt tatsächlich vor dem Nichts steht, und ich glaube bei zwei, drei Vereinen ist das sogar schon so, ich glaube Memphis Depay wurde gerade hier im internationalen Transfermarkt für 5 Millionen Euro angeboten, also wenn der schon so runtersackt, gibt es vielleicht welche auf einem niedrigen Niveau, die da sind, und ich sag mal so, wenn du da einen schnellen Spieler findest, den du für günstiges Geld ausleihen und oder vielleicht sogar kriegen kannst, weil er auch im Sommer der Vertrag ausläuft, dann würde ich das machen. Weil man a nicht weiß, wie sich Ache entwickelt und ich finde, wenn man ab und zu mit zwei Stürmern spielt, kannst du auch gerne vier im Kader haben. Also da… Stimmt, ja. Das ist jetzt… Was passiert denn, wenn sich jetzt… Ich meine, Acha hat sich jetzt verletzt, gut, wir haben Glück gehabt, dass Silver und das durchgehalten haben. Was ist denn, wenn sich jetzt noch einer verletzt? Also ich finde, wenn du mit zwei Stürmern spielst, ab und zu kannst du gerne vier im Kader haben, deswegen würde ich probieren, da was zu machen, bin aber natürlich auch realistisch genug zu sehen, dass das eventuell nur geht, wenn irgendwo einer verschwindet. Hm. Ja, also ich nehme auch, es fällt mir schwer, denn ich finde die Sturmposition extrem relevant auch. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, Basti. Würde mich aber im Zuge der, der eklatanten Verschiebungen, auch der, der, der Qualität, wenn wir überlegen, dass mit Abraham wirklich ein absoluter Leader-Typ geht, würde ich mir schon zumindest eine Innenverteidigung, eine Neuakquise wünschen. Die Situation ist insofern schwierig, dass ich einfach merke, dass die Alltag zwar so so Spieler in ihrem erweiterten Umfeld hat, die aber alle keine Rolle spielen und ich gerade überhaupt nicht weiß, weniger als denn je, was passiert denn gerade mit den ganzen 18-jährigen Umfin otto Umbrugger, die alle in diesem Umfeld dabei sind, aber die kann ich nicht einschätzen. Sind das adäquate? Backups, macht das gerade Sinn und was haben wir denn überhaupt im Sturm? Ne? Wenn wir dann wenn nämlich weggehen von denen, die wir eben genannt haben, ist es ja ebenfalls problematisch. Ach, er ist noch verletzt, das nervt mich auch komplett, weil der wäre der würde jetzt immer mal wieder reinrotieren, Das ja. kann der jetzt gerade nicht und das ist halt scheiße. Und ich habe keine Ahnung, was ein Makanda zu leisten im Stande ist. Ich habe den ein paar Mal bei, den, bei der Jugend gesehen, aber im Bundesliga-Terrain, das ist nochmal ein anderes. Und ich glaube, für, auch für die Eintracht im Jugendbereich oder in dem Bereich, der gerade hochgezogen wurde, ist, ist Corona-Zeit eine extrem schwierige Saison. Ne? Die dürfen nicht vernachlässigen. Die a trainiert, aber sie spielt nicht, ähm, sie, also sie bestreitet keine, keine Matches, das ist schwierig. Das heißt, also können alle nur mit der Eintracht ähm, A-Mannschaft äh, zusammen trainieren. Auch kack gerade. Und deswegen, eigentlich will ich auf beiden Positionen was machen, aber ich sag mal in der Innenverteidigung, weil irgendwie habe ich immer noch negative Vorzeichen, äh, die ich dann immer wieder sehe, wenn wir zu wenig Innenverteidiger in der Winterpause haben. <lacht> Das kann ich verstehen, dass du das Ricardo-Clark-Trauma hängt und immer noch nachher. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Ist aber witzig, weil genau das wäre auch mein Argument gewesen, dass wir schon mal versäumt haben, im Winter in der Verteidigung nachzubessern. Ja. Die Akte AG, Alter. <lacht> ja. Liegt im Giftschrank, im Giftschrank. 500.000 Euro hat die Eintracht nicht gezahlt, um dann abzusteigen. Herzlichen Glückwunsch an die damaligen Verantwortlichen. Haben wir alle oder, oder fehlt noch jemand? Ich bin noch ein bisschen schwach. Nee, René noch nicht, ja. Ich glaube aber tatsächlich auch Sturm. Also mir ist es in der Sturm, auf der Stürmerposition geradezu wenig Auswahlmöglichkeit und ich hätte gern noch einen, der tatsächlich auch so ein bisschen Speed mitbringt, ja, den du jetzt nicht irgendwie, wo du mit dem Golfcar nebenher fahren kannst, um den einzuholen, sondern wo du schon mal irgendwie den Rennsemmel auspacken musst. Wenn da einer drin ist, dann wäre das tatsächlich das, wo ich momentan so ein bisschen mehr hin tendieren würde, auch wenn ihr mit all eurer innenverteidiger punkten recht habt. Aber ich glaube tatsächlich, da drückt mir der Schuh gerade mehr. Mhm. Das ist doch interessant. Da bin ich mal gespannt, was unsere Zuhörer entscheiden. Vielleicht ist ja der eine oder andere gerade im Chat und kann uns das nochmal ein bisschen wiedergeben. Aber da ist definitiv einiges Unterschiedliches dabei. Und das beschreibt, glaube ich, die zwei Positionen ganz gut. Ähm, im Mittelfeld wäre nämlich da sind wir, glaube ich, gut genug. Also Im Mittelfeld haben wir, glaube ich, mehr als genug Alternativen, gerade jetzt, was wir ja auch vorhin besprochen haben, wo du die Option hast auf der offensiven Mittelfeldposition mit Barkok, Yunus, äh, Kamada hast du einiges an Spielqualität. Du hast in der, auf der 8 und 6 position durchaus ein paar Optionen, mit denen du arbeiten kannst. Also von daher, da würde ich jetzt tatsächlich nichts sehen. Also wenn man vielleicht noch als Mittelfeld dazuzählt, ist die Frage, ob... Super, tatsächlich der gewünschte Costage-Ersatz auf Dauer sein kann oder Alternative. Aber ich glaube, auch da hast du so ein bisschen Optionen. Das wäre dann vielleicht auch wieder so ein bisschen abhängig davon, wie, diese, wie sich diese Williams-Thematik entwickelt. Ich sag mal, wenn dann Williams tatsächlich bleibt über den Winter hinaus, dann kannst du ihn ja auch da durchaus mal laufen lassen. Also dann hast du da auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. Von daher. In der Realität aber sind wir uns wahrscheinlich auch einig, wenn wir entweder gar keinen sehen. Oder, äh, wenn du jetzt dir anschaust, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen in der Diskussion, durch eine Systemumstellung auf eine Viererkette, hinten hast du natürlich noch etliche, die auch, ähm, ja auch Potenzial oder hinten spielen könnten, die im Endeffekt diese Personalie, in Verteidigung noch etwas entspannter. Äh, Gerade, was wir ja an Rechts- und Linksverteidigern ja äh, im Kader haben, das ist ja doch dann noch der ein oder andere. Auch vorhin wurde es ja schon der Unse äh ich sag mal, Ilsanke, der ja auch äh, grauenvollerweise auch da hinten spielen könnte. Äh, das ist ja auch so eine Situation. Vorne hast du tatsächlich ein Problem. Äh, du hast, glaube ich, Marvin vorhin angesprochen, wenn Ache, der jetzt ausgefallen ist, einer von unseren anderen zwei, die Option mit einem zweiten Stürmer, nimmst du dir dadurch so oder so komplett, plus es darf im Endeffekt wirklich da gar nichts passieren, sonst hast du da ein Riesenproblem, wäre wahrscheinlich dann tatsächlich von der Wahrscheinlichkeit her sogar in meinen Augen, ähm, ich würde es mir wünschen auf beiden Positionen, das ist klar, aber realistisch sehen wir es wahrscheinlich gar nirgendwo und wenn überhaupt, dann eher vorne, weil du hinten natürlich durch eine Systemumstellung wenigstens noch was machen kannst, was da vorne im Sturm dann, ähm, da hast du natürlich dann ein extrem offensives Mittelfeld oder sonstiges, da gehen dir dann auch wieder die Spieler aus. Also ich weiß nicht, ob wir, ob wir da nicht äh, tatsächlich äh, eher vorne was sehen, auch wenn ich es mir, Marvin, dieses Trauma, du hast es vorhin schon angesprochen, nie mehr erleben will, dass wir viel zu wenig Innenverteidiger haben. Okay. Na Gut. Schauen wir mal, was da passiert. Wie gesagt, Transferfenster ist ab dem 2.1. offen und geht bis zum 1. Februar. Mal gucken, was da so dann unterwegs ist. Ja, sollen wir vielleicht jetzt nochmal einen kurzen Rückblick machen auf diese 13 Spieltage, die jetzt äh, bislang gelaufen sind. Was ist denn jetzt so unser Fazit, sofern wir eins äh, ziehen wollen nach der nicht ganz fertigen Hinserie bis hierhin. Wir haben jetzt zwei Wochen Pause und dann geht es am 2.1. schon direkt wieder weiter, also auch nicht viel Luft. Ähm, wie bewerten wir denn jetzt diese 13 Spieltage in Summe? Wer neutral mit ein bisschen positiv. Neutral mit ein bisschen positiv. <lacht> ja, also es, es ist nicht ganz schlecht, es ist aber auch nicht ganz gut. Es ist ein bisschen besser als neutral. Also, das ist so das, wie ich damit rausgehe. Ich meine, das Gute ist, wir haben äh, echt wenig Spiele verloren. Wir haben in ganz vielen Spielen viel zu viele Punkte liegen lassen, haben jetzt aber so in den letzten zwei, drei Spielen einfach für mich so eine Kurve bekommen, die mich ein bisschen hoffnungsvoll nach vorne schauen lässt. Okay. Mhm. Gegenmeinungen? Nee, also ja. sie ist entweder ganz genauso zu sagen. Der Eindruck der letzten Spiele, Marvin hat das ja schon gesagt, dass sich diese letzten Unentschieden von den vorherigen Unentschieden auch schon unterschieden haben. War Dortmund dabei, Leipzig, äh, Gladbach. Gladbach, ja. ja. du hast, das sind andere Unentschieden gewesen und mit einer anderen Aufstellungen und halt auch Junis und Barkok. Ich glaube, Dennis hat es ganz am Anfang gesagt. Die waren halt auch nicht die ganze Zeit da, sondern die kamen jetzt rein. Die haben auch irgendwie waren nicht ganz fit. Das ist jetzt der Fall. Ich hoffe, die bleiben jetzt fit. Und dann kannst du vielleicht mit diesem, wie Alex es genannt hat, mit diesem positiven Fitzelchen, der die Neutralität ein bisschen bunter zeichnet, in die Rückrunde gehen. So gehe ich gerade dahin. Natürlich nicht ignorierend, dass wir trotzdem noch Probleme haben. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen, sondern das ist nicht schlecht. Das ist nicht gut. Das ist aber eher die Tendenz zu so gut. Und ich will jetzt nach diesem 2020 Abfuck jetzt auch mich da nicht noch reinsteigern. Also zumindest das ist einigermaßen in Ordnung. Es ist krass im Endeffekt, ne? Wenn du dir überlegst, wir sind eigentlich, wenn man wir das ganze Jahr irgendwie Revue passieren lassen, hatte ich eigentlich gedacht, naja, komm, es läuft doch gerade, es ist ein ganz guter also Weg, wir haben es irgendwie ja in die weiter in die Europa League weitergeschafft, waren dann in, in Salzburg und irgendwie eigentlich eigentlich alles positiv, haben gute Ergebnisse der Eintracht gesehen, ne? dann kam halt der ganze Scheiß, war plötzlich alles anders und dann haben wir die meiste Zeit zu Hause gesessen und äh, Spiele auch wesentlich weniger emotional, glaube ich, verfolgt. Das wir jetzt gerade in den letzten paar Wochen vielleicht wieder die Eintracht uns ein bisschen bekommen hat, wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil von allen Fans, muss man übrigens auch sagen. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit einige ähm, mittlerweile andere Dinge zu tun haben. Ich würde felsenfest behaupten, dass der Corona-Fußball bei Gelegenheitszuschauern nicht Grundsätzlich dafür geführt hat, dass alle mit der gleichen Intensität und mit der gleichen ja, Wollust zum Fußball geblieben sind, sondern ich gehe fast davon aus, dass es Gelegenheitszuschauer gibt, die gar nicht mehr zuschauen. Das heißt, ich glaube, eher der, der harte Kern und äh, es hat auch, auch an uns allen genagt und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt gerade in den letzten, wie gesagt, ich fand, das das Gladbach-Spiel hat mich auch emotionalisiert. Das hat zumindest mal wieder was ausgelöst. Ja, ja es, hat, es, hat, es hat totale Begeisterung ausgelöst bei den barcock ding wo ich gedacht habe, alter geil, äh, kleine äh, Kleine JJ Barcock jetzt hier wieder am Start. Dann hat es Wut ausgelöst, dass die Eintracht so dumm war, einen äh, sicher geglaubten, Sieg äh, ja. wieder aus den Händen zu geben. Aber es war, wir waren da. Wir es waren war da immer zu dabei. Da, ja. hm. Genau. Und dann äh, siehst du das Ding in Augsburg, die gleichzeitig, ähm, gl gleichzeitig weißt du, ach, Augsburg ist auch so einen nerviger Cut. Gegner und so und dann siehst du, dass die Eintracht bemüht ist, offensiv was zu bringen und genau das ist der Weg, wo man uns Fans auch wieder ein bisschen abholt und deswegen will ich auch mit einem leichten Positivgefühl, sorry für diesen Monolog, aber ich wollte das Jahr mal ganz kurz aus meiner Sicht abdecken, ähm, starte ich mit einem leichten Positivgefühl ins Jahr 2021 unter Hoffnung, dass die Mutation nicht wieder zurücksetzt. <lacht> Das hoffen wir alle tatsächlich. Halt oh richtig. Gott, oh Gott, Marvin. Also, da <lacht> ja. hast du hier ich Euphorie habe ich, nun, aus deinem vorherigen Monolog. Nein, ich habe, ja. nein, nein, das meine ich positiv. Ich, ich, ich hoffe auch, die, also, ich will jetzt nicht politisch werden, weil das geht ja tatsächlich jetzt wieder in eine politische Richtung, aber Fakt ja. ist, ich will einfach, dass es das jetzt weitergeht, dass wir, dass ja. wir wohl wissend sind, okay, das dauert noch, das wird es noch bis Sommer ziehen, aber jetzt passiert ja was, Ende, Ende Dezember fängt jetzt endlich mal mit den, äh, mit, mit den Impfungen an und so weiter und so fort, dass wir eine Perspektive haben, in, spätestens im Sommer, im Spätsommer, äh, im August, wenn die Bundesliga wieder losgeht, zumindest die Hälfte der Zuschauer wieder im Stadion zu haben, das sind eh die guten Monate, wo das Infektionsgeschehen sich sowieso anders äh, verhält, als es aktuell der Fall ist. Das muss unser Ziel sein und wenn wir dann eine Eintracht haben, die bis dahin jetzt ja auch den Weg ohne Fans gefunden hat im Spielerischen. Es kann sein, dass sie irgendwie gefühlt haben, die sich vielleicht auch ein bisschen schwer getan, aber jetzt, vielleicht ist das jetzt der Turning Point gewesen und jetzt bin ich sehr, sehr positiv und sage, vielleicht haben sie jetzt gelernt, ohne Fans komplett umzugehen und schalten jetzt um auf einen Modus, denn das, das Ding ist, die Qualität hat diese Mannschaft. Ja, und das ist gut. Die Qualität haben andere Mannschaften nicht Bielefeld hat diese Qualität nicht. Wir müssen sie nur wieder dauerhaft auf den Platz bekommen. Köln ist bei weitem keine so gute Mannschaft wie die Eintracht. Bremen hat eine definitiv schlechtere Mannschaft als die Eintracht. Ja, also ich will nur sagen, die Eintracht hat das und sie haben alle Möglichkeiten. Sie müssen es nur konsequenter wieder präsentieren. Und dann reden wir vielleicht auch nicht mehr nur über Platz 12 oder 9. Jetzt so soll put. das nur enden, wenn wir wieder vor 50.000 Zuschauern zu Hause spielen? Wenn wir auch noch ohne Zuschauer gut Fußball spielen? Das ist In cool. der Conference so. League, Alter. <lacht> <lacht> weiß, ich nicht. weiß ich nicht. Ich will lieber eine Conference League als eine O-League. Auf jeden. Auf jeden Fall. Also definitiv, das wäre auch noch mal was anderes. Schön, äh, Conference League. Ähm, ja, ich hätte da ja Bock drauf. Alex, du auch? Ist sie noch da? Ist bestimmt wieder rausgeflogen, Hast du, sie ist wieder rausgeflogen? Nee, ich rede hier, ich rede hier, ich habe doch gesagt, ich muss mal ein bisschen mehr mit dem <lacht> Mute-Button machen, ne? Ja, sehr gut, da war er. Schön, gefunden. schön, dass wieder da ist. super. <lacht> Und vergessen drauf. ihn auszumachen, ja? <lacht> Auf gar keinen Fall, was ist denn los mit euch? <lacht> warum, hast du, warum hast du da keinen Bock drauf? Hallo? Schön, schön mal reisen nach Tirana, äh, was weiß ich, vielleicht irgendwie Lavaletta abgraben. Mal gucken, wir Wahnsinn. gucken mal zum Luxemburg vorbei. Ihr seid doch, ihr seid doch alle nur ausgehungert, weil ihr das ganze Jahr nicht reisen dürftet. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber was spricht denn aus, äh gut, aus Mannschaftssicht vielleicht für die Eintracht nicht so attraktiv, aber was spricht denn aus Fansicht gegen die Conference League, also ich ehrlich glaub, gesagt? Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen dieses, dieses Irland, Alter. aus Fernsehsicht kannst dabei? du da eigentlich nichts dagegen sagen, weil du halt zu Mannschaften fährst, die wahrscheinlich auch Ja, super, ich war in Deutschland schon nicht gern nach Freiburg. Und jetzt soll ich hier, wohin habt ihr eben gesagt? Nach Tirana. Albanien, ja. Irland, Ukraine. Ja, mega Leckland, Und da fahren Alter. wir aber, wir fahren ja aber auch nicht nach Albanien zum Top-Club, ne? Wir fahren ja zum fünften in Albanien oder so. Nee, da musst du dich mit dem Modus, der auch äh, Conference League nochmal äh, auseinandersetzen ich, ich sagen, Da muss ich mir da aber hier diese 93-Fahrt-Spork noch AB 8 bis 18 an. mal anhören, für <lacht> sich verstanden haben, wie da die Regeln da sind. Gott, Gott, Gott. Schätzt mir die Conference League nicht. <lacht> Das ist ehrlich gesagt der unterschätzteste Wettbewerb. Geil, wie Sie das jetzt total <lacht> sinnlos halten. So Nein, das ist aber so. Ja, aber so bei der Wave hat es tatsächlich geschafft. Viele Landesmeister ja? aus den äh, Die Euroleague wird verschlankt. Die Champions League sowieso ist so ein, so ein Wettbewerb unter sich. Da sind viele Landesmeister aus Verbänden. Wo Aktuell würde der Schweizer Meister in der Conference League spielen, will ich nur sagen. Also äh, unterschätzen wir das nicht, Freunde der so. Sonne. Also ich denke, ein klares Plädoyer für die Conference League. Ja, ah, die Eintracht mitspielen. Also kommt, glaube ich, drauf. Ja, der am und, und ich schicken euch dann Postkarten, wo wir am Albanien am Strand liegen, alle mit 20.000 in Tirana sind. Nee, das, das, also ich sage ja, aus Fansicht finde ich das schon extrem charmant und ich glaube auch, dass da einiges geht, aber ich glaube so aus, aus Vereinssicht ist es schon undankbar, weil du einen enormen Aufwand mit dem Ding hast und der Ertrag, außer halt eben vielleicht guten Spielen, ja, nicht so aber, groß ist. aber ich sag dir mal, wer fernab der Rationalität, wie kriegst du es hin nach einer so drögen Saison, die das wird sich ja halt so durchziehen, endlich wieder dein Potenzial, dein Fanpotenzial zu reaktivieren. Ja, Mit da, einem kompletten Bang. Und das ist, das muss die Bundesliga sich tatsächlich auch überlegen und das muss auch sich die Eintracht überlegen, weil, was ich eben gerade gesagt habe, es wird Fans geben, bei der Eintracht nicht ganz so dramatisch, weil für jeden, der aus irgendwelchen Gründen sein, äh, sein, sein Saisontag zurückgibt, gibt es definitiv einen, der auch Bock hat. Aber es gibt es ja. nicht gesamtgesellschaftlich, nicht in der gesamten Bundesliga so. Und ich, Trotzdem muss aber auch die Eintracht, glaube ich, dafür sorgen, ähm, die Fans wieder zu aktivieren, dass wieder plötzlich jeder Bock hat und auch die Gelegenheitsfans, die mal bei Instagram ein Bildchen liken von Hinteregger oder so, dass die auch wieder Bock haben, ins Stadion zu gehen. Und was besser, als ein, als ein, natürlich Europa immer geil, ja, aber vielleicht mit dem richtigen Marketing kannst du halt auch sagen, dass die Conference League geil ist, denn du Kreierst wieder Bilder, die Eintracht ist wieder unterwegs. Am besten muss, die, muss, die, muss der Verein auch dafür sorgen, dass er den ein oder anderen dürstenden Fans, die jetzt unter der Corona-Pandemie extrem auch finanziell gelitten haben, darf man nicht vernachlässigen. Wir reden hier teilweise aus einer sehr luxuriösen Position. Es gibt vielen Leuten, die extreme Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten haben. Vielleicht muss, muss die Eintracht da auch dem mal unter die Arme greifen, ähm, vielleicht auch Fahrten anbieten und dann aber wieder dieses Feuer entfachen. Dann, das, das wird geil. Also, ich, also Und ich mit dem Code ich jetzt Marvin 20 bekommt ihr auch noch Prozente auf die Tickets. Ihr seid doch so. auf seid ihr doch. Ihr, ihr, ihr Conference League Influencer. <lacht> <lacht> Conference ist sehr sehr gut tatsächlich. Hallo Wilfer, ruf an. <lacht> Sendungstitel Incoming. Konferenzler. <lacht> Konf Konfluencer. Die Konfluencer. Die Konfluencer. Oh. Oh. Jetzt sitzt. das ist wirklich... D wow. Direkt irgendwie schützen wow. lassen. Wow. Hashtag Konfluencer. Hashtag Confluencer. Also, Großartig. Wenn es so wäre, wäre es mir peinlich. Ja, kannst, kannst du direkt nachher deine Twitter-Bio anpassen und reinschreiben, erster Konfluencer. Konfluencer number one oder sowas. Großartig. Naja. Mit diesem, Plädoyer. Gott, Gott, Gott. Mit diesem Plädoyer haben wir, glaube ich, alles alles gesagt. Ja, mal gucken, wie es dann jetzt äh, tatsächlich läuft. Wie gesagt, 2.1. geht es wieder los gegen Leverkusen, gegen die wir ja dann auch zehn Tage später im äh, Pokal spielen dürfen. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt oder noch gar nicht drüber gesprochen, dass das Pokalspiel, was ja eigentlich für morgen angedacht gewesen ist, auf den 12.01. gleiche Anschlusszeit, nämlich 20.45 Uhr, verschoben worden ist, was ja auch so eine krude Nummer war, dass die Bayern diesen Antrag stellen, dieses Spiel zu verlegen und man innerhalb von einer Millisekunde sagt, ja, ja, alles klar, könnt ihr machen und dann stellt Leverkusen den gleichen Antrag und innerhalb von fünf Minuten sagt man, nee, können wir nicht machen, geht nicht. Also, es ist auch eine sehr absurde Nummer, was da gelaufen ist, oder? Herr Dr. Marvin. Ja. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt? Also, ist, ja, ist, ich glaube, du hast das vollumfänglich so skizziert. Also, mir fällt dazu jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel ein, aber vielleicht hast du ja andere in dieser Runde, die. Ich habe eben so einen Monolog gehalten, jetzt soll ich schon wieder was sagen. Also, teile das mal auf. Na gut. Basti, dann halt du doch mal einen Monolog. Wie zufrieden bist du damit, dass dieses DFB-Pokalspiel auf nächstes Jahr verschoben wird? oder wurde vielmehr. ich bin da zufrieden damit das hätte ich jetzt nicht gebraucht weil wir, sind, wir haben es ja gerade gesagt wir sind positiv rausgegangen und das hätte sich wahrscheinlich geändert ja. also das ist wie wenn du einen zahnarzttermin verschiebst es ist jetzt nicht gut aber das hat für den moment mal das fühlt gut. sich irgendwie gut an ja es ist jetzt erstmal gut so ja es ist auch tatsächlich einfach so, man darf nicht vernachlässigen, ähm, für, ich glaube, für den, äh, ich glaube ist es ist tatsächlich für die Eintracht auch einfach gut. Die, die haben auch jetzt irgendwie viele Spiele gehabt, die haben sich jetzt gerade neu gefunden. Ja, natürlich, mit ein bisschen Glück wäre das auch gegen Leverkusen jetzt äh, kurz vor Weihnachten gut gegangen. Aber ich glaube, wenn du bei der Eintracht mal nachfragst, hat keiner ein Problem damit, ähm, dass sie das jetzt erst im neuen Jahr bestreiten. Ich glaube, es ist in Ordnung so und mit Leverkusen damit auch zufrieden ist. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wie ist das denn eigentlich, sind wir jetzt aktuell, haben wir dann nur wirklich ein bisschen Urlaub, also die Spieler, haben die tatsächlich jetzt mal ein bisschen früher frei bekommen und können jetzt mal ein bisschen entspannen, das kann ja tatsächlich auch für uns noch interessant und wichtig sein, äh, auch wenn natürlich du das Spiel dann hinten hast, aber mal so dieses wirklich abschalten, entspannen, wäre ja, wenn wir jetzt morgen nur gespielt hätten, hättest du jetzt wieder die Vorbereitung gehabt und Dings, dann hätte sich das ja doch wieder deutlich verkürzt, wurde die Zeit komplett freigegeben, wisst ihr das, oder ja, äh, ja, sind die? Ja, ja. Soweit ich weiß, ah, ja. ja. Ja. Okay, Wobei du dann das, das Thema an anderer Stelle hast. Du hast halt dann durch dieses DFB-Pokalspiel um, am 12. hast du halt zweimal aufeinanderfolgend englische Wochen wieder, wo du... Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es weniger schlimm ist, als dieser durchgehend. Du kannst niemals richtig durchschnaufen und hast hier im Endeffekt ein ich glaub, Spiel. Ich, ich glaube, das sagt. kann der Eintracht schon gut tun. Das, was Dennis sagt. So, Die sind jetzt, jetzt glaube ich, schon seit gestern, vorgestern erstmal am äh, um Chillen. Weihnachtsfeiertage sowieso und dann geht es wahrscheinlich kurz vor Silvester weiter mit Training und dann Zumindest wahrscheinlich eine Woche mal aus. Ich glaube, gerade nach diesem Jahr das ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das sogar zu wenig, Anzahl. aber ja, ich da, glaube, das darf man auch gar nicht unterschätzen, weil es kommt mir auch mal ein bisschen zu kurz. Selbst bei uns, ich meine, wie oft haben wir uns aufgeregt, der spielt einfach nur da unentschieden? Ich meine, für die Spieler ist das auch unglaublich kacke. Ja. Die hatten jetzt gefühlt, die hatten ja diese Zwangspause da, wo die überhaupt nichts mit sie anzufangen ja. wussten. Aber seitdem ja praktisch gar nicht mehr. Und äh, keine Winterpause, die der Sommer wird zu kurz werden, zumindest für die Nationalspieler. Dann geht es direkt wieder weiter, dann hast du eine, äh, irgendwann eine WM in Katar. Das heißt, bis wieder einigermaßen sich alles einpendelt, ist es für die Spieler wahrscheinlich 2023. so also, <lacht> Das ist wirklich so. Dass ja. die mal, keine Ahnung, eine Sommerpause haben dann. Also der nächste lange Sommerurlaub für Fußballspieler, die Nationalmannschaftsverpflichtungen haben, ist wahrscheinlich wirklich im Sommer 2023. Glaube ja. Schon nicht so einfach, muss man schon sagen. Hm. Ich finde es eine schwierige Kiste, ehrlich gesagt. Also, äh, der, der, der Mars an eng getakteten Spielen ist extrem krass. Insofern, ich glaube, jeder ist froh, wenn er jetzt auch im ganz kleinen Kreis sagen, ähm, Weihnachten feiern kann. Jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Allein dieser eine Tag mehr Ruhe, dass die morgen nicht mehr antreten müssen, wird schon einigen helfen. Und ja, du kommst dann irgendwann früh im Januar wieder in diesen Rhythmus. Das wird auch ein bisschen rocky. Die ganze Saison ist merkwürdig. Ich meine, allein die Tatsache, dass zwischenzeitlich Leverkusen mal auf Platz 1 war, das zeigt, wie absurd und merkwürdig diese Saison ist. Ja, hätte man ganz kurz mal für fünf Minuten gedacht, dass Leverkusen vielleicht wirklich mal Meister werden könnte. Gut, okay, das ist natürlich sehr gut. Ja, ja, ja, aber es ist, es ist eine ganz, ganz, also auch du merkst ja die Anzahl von Gegentoren, die auch Top-Teams fangen, da ist sehr, sehr viel merkwürdiges dabei. Der Alter muss dann im, im, am Januar einfach sehen, wie gut sie starten und dann, glaube ich, wird dieses zweimal hintereinander irgendwie eine englische Wochen, das kriegen wir schon hin. Ja. So. Immerhin wissen wir, wenn wir... Ähm bevor wir zu dem Leverkusen-Spiel fahren, schon gegen wen wir spielen, weil die Auslosung für die dritte Pokalrunde tatsächlich schon am 11. Achtelfinale ist, glaube ich, schon am 3. Januar. Ja, Also wir wissen dann schon, gegen wen es dann daran geht. Kann ja auch von Vorteil sein. Gut, dann haben wir das Thema auch noch äh, abgehakt. Und dann können wir mal so ein bisschen in äh, die Jahresausgangs gute Taten und äh, Empfehlungen schreiten. Wir haben nämlich da was äh, geschickt bekommen. Als erstes fangen wir mal an mit der guten Tat, die wir da genannt bekommen haben. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang.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 Da haben wir nämlich eine gute Tat geschickt bekommen, von der Simone oder vielleicht dem einen oder anderen da draußen besser bekannt auf Twitter unter Penny-Y-Lane. Die hat uns was geschickt und wir müssen der Vollständigkeit halber sagen, dass sie daran auch beteiligt ist. Es geht nämlich um eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Forut. Da ich nicht wusste, was das heißt, habe ich sie einfach mal gefragt, was das denn bedeutet, weil ich habe dazu nichts auf der Webseite gefunden. Das ist norwegisch und steht für oder heißt voraus. Ähm, sie ist damit im Vorstand und das ist eine Organisation, die kümmert sich um ja, äh, Suchthilfen und Suchtprävention in ähm, Aufbauländern, unter anderem in Uganda gerade wo verschiedene Projekte gemacht werden, wo man jetzt tatsächlich noch so ein Stück weit auf Spenden angewiesen ist, um dort solche Suchthilfezentren äh, aufzubauen, weil man einfach das Problem hat, dass eben auch in solchen Ländern in den letzten Jahren der Konsum von Alkohol und Drogen immer mehr zugenommen hat. Ähm, und da möchte man eben jetzt so ein bisschen gegensteuern und unter anderem möchte man eben solche Suchthilfezentren äh, aufbauen, teilweise aber auch Schulen wieder aufbauen, die durch... Sturmschäden etc. kaputt gegangen sind und da eben auch entsprechende ja, Suchtprogramme mit aufbauen, um dort eben auch frühzeitig mit ja, ähm, Informationen so ein bisschen gegenzusteuern. Und da ist man auf Spenden angewiesen. Und das Schöne bei so einer gemeinnützigen Organisation, im Gegenteil zu uns, ist, die können halt auch so Spendenquittungen verteilen. Also wer so kurz vor Jahresausgang sagt, ich hab da noch ein bisschen Luft, ich brauche noch eine Spendenquittung für die Steuer, that's the way. Ich verlinke euch mal die Webseite und dann könnt ihr da mal drauf gucken und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr da noch Fragen habt oder mehr Hintergrundinfos haben wollt, dann könnt ihr die Penny, da, die Simone da gerne auf Twitter mal anschreiben und dann wird ihr euch da eure Fragen liebend gern beantworten. Wie gesagt, der Vollständigkeit halber, sie ist damit im Vorstand tätig, also von daher nicht so ganz uneigennützig. Der ich habe mit ihr da schon öfter mal drüber gesprochen ich muss auch sagen Lob an dieser Stelle. Vielen Dank, weil sie ist da wirklich schon lange involviert. Auch ja eine lange Hörerin hier dieses Formats. Insofern Grüße an dieser Stelle und weiter so. Genau. Kostet auch viel Kraft, Sehr, gerade ja. in der aktuellen Zeit, sich dann auch noch mit solchen Themen zu beschäftigen. Von daher erwähnen wir das hier liebend gerne. So, und dann machen wir weiter mit ein bisschen Empfehlungen, weil so ganz ohne äh, Empfehlungen jetzt so für die äh, Weihnachtspause geht es dann nicht. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, da starten wir auch direkt rein mit einer Empfehlung von ähm, einem Hörer. Und zwar vom lieben Rufen, den kennen wir hier auch, der unter anderem an diesen ganzen Jingles hier auch irgendwie mit beteiligt war. Und der hat uns darauf hingewiesen, es gibt jetzt, ähm, wenn man tatsächlich keine Lust hat, uns empfehle ich niemandem, diese komische Bilddoku bei äh, Amazon zu gucken, sondern es gibt jetzt was, was man sich tatsächlich anschauen sollte. Es gibt nämlich eine circa 60-minütige äh, Kurzdoku zu dem Corona-Restart der Bundesliga, wo man mit verschiedenen... Ähm, Protagonisten nochmal gesprochen hat, nochmal so ein bisschen Hintergründe aufarbeitet, nochmal mit Spielern spricht, nochmal, da ist auch tatsächlich ähm, jemand von den Fanvertretern mit dabei, also es werden da auch die unterschiedlichsten Ansichtsweisen dazu ähm, beleuchtet und wer da nochmal so ein bisschen Zusammenfassung haben will oder auch nochmal so die ein oder andere Stimme im Hintergrund hören will, ähm, der kann sich das, glaube ich, guten Gewissens anschauen. Ich habe mir das heute Morgen oder heute Vormittag ähm, angeschaut. Das ist der Vorteil daran, wenn man Urlaub hat, man hat mal 60 Minuten Zeit, sich sowas am Stück anzugucken. Ich fand es tatsächlich ganz informativ, wobei ich auch der Fairheit halber dazu sagen muss, als liebe, der liebe Herr Minzlaff da war und sagte, dass der arme Fußballverein zwischen 27 und 29 Millionen jetzt verliert, da ist mir schon kurz so ein bisschen die Galle übergekocht. Aber das gehört vielleicht dann auch einfach mit dazu. Tja, ist ähm, schwierig. Alles über diesen Verein, mit diesem Verein ist schwierig bis nervig. Ähm, ich werde mir die auf jeden Fall mal angucken. Ist es auch vielleicht ein bisschen kritischer gewesen, dass dann vielleicht auch, was hat man verpasst, was hat man nicht gemacht? Weil am Ende müsste man ja durchaus auch mal darüber nachdenken, was hat die Bundesliga okay, alles klar, kann ich verstehen. Sicherheitskonzept, Hygienekonzept, alles dies, das. Aber im Produkt wurde ja an sich relativ wenig geändert. Man hat das Ganze dann ohne Fans stattfinden lassen. Ähm, also auch in der Dynamik der Erzählung äh, von dem, was wir Fußball nennen, ist ja sonst relativ wenig passiert, wenn wir natürlich dann übrigens auch dann nochmal reingucken in die einzelnen Kommentatoren beispielsweise, dass ich da, ich, das will ich jetzt sehr positiv formulieren, es hat sich nie nicht sonderlich gebessert, das, das Kommentatorenprodukt, muss ich sagen, zumindest von dem äh, Hauptanbieter, <lacht> was die ganze Sache auch jetzt nicht unbedingt besser gemacht hat. Also auch hier hätte man darüber nachdenken müssen, das äh, Produkt auch äh, für die Corona-Zeit äh, anzupassen, hat man nicht gemacht. Man hat weiter einlabern lassen, der oftmals genug Grüße an dieser Stelle an den Herr Born, glaube ich, war, dass der uns bei Gladbach äh, begleitet hat, in oh, schrecklichster Art und Weise. Das sind so Dinge, die man ja schon vernachlässigt, weil man jetzt Augsburg im. Äh, hat, Aber es ist tatsächlich einfach so, ich muss sagen, ich bin von der ganzen Präsentation der Bundesliga und zum Glück sind wir in der Bundesliga, wenn wir in der zweiten Liga wären, wenn wir dann gucken, wir was dann Sky viel, dort Alter. fabriziert, ist ehrlich gesagt eine absolute Frechheit. Also auch da könnte man theoretisch mal nachfragen. Ja, das, dazu wird in dieser Doku halt nichts gesagt und ähm, es wird aber auch für mich dann dadurch relativ klar, dass man da jetzt keine Bestrebungen hat, an diesem Produkt in der Richtung was ähm, zu ändern. Es wird für mich schon... Klar, aber das kannst du dir ja nochmal angucken, vielleicht siehst du das auch nochmal mit einem anderen äh, Blick, ähm, dass man schon sehr bestrebt ist, das Produkt jetzt erstmal so übergangsmäßig so laufen zu lassen und dann halt wieder zu der alten, zum alten Produkt zurückzugehen. Ja, ich habe das Gefühl, dass man sich komplett daran gewöhnt, dass man ein fernbasiertes Produkt herausgebracht hat über Jahre hinweg, was er leider also nicht mal selber gemacht hat, sondern das haben die Fans gemacht, äh, ja. die Momente gesetzt ähm, und man einfach gesagt, hat, okay, man überträgt das eins zu eins weiter, dann plötzlich stell, äh, stellt man fest, na naja, gut, okay, ja, jetzt fehlt aber jetzt hier schon so ein bisschen was. Naja, machen wir es einfach weiter, bis es wieder geht. So, das ist halt, ja, das, ist halt das ist leider, glaube ich, auch so. Also, ja. das, ist, das ist, ich schwierig. Ich, ich, ich finde es okay, äh, weil man es vielleicht machen muss, aber ehrlich gesagt, vielleicht bin ich der Einzige, der sich darüber aufregt, aber die Art und Weise der, der Innovation, die ist nicht weit gediegen in meinen Augen. Nee, ist sie auch an der Stelle nicht. Ich, ich habe da aber auch nicht das Gefühl, dass man da Bestrebungen hat, in der Richtung tatsächlich was zu tun, sondern man bleibt bei dem, was man bisher hatte. Was man natürlich dann zugute halten kann, ist, dass man sich zumindestens ein Konzept überlegt hat, wie man dieses Produkt jetzt erstmal übergangsweise fortführen kann. Da habe ich so an ganz vielen anderen Stellen das Gefühl, dass man sich an so, über solche Dinge gerade sehr wenig Gedanken macht. Okay. Ich glaube, Marvin, selbst wenn Corona nicht mehr... Wie in Deutschland habe ich das Gefühl, muss man immer irgendwie fünf Jahre warten, bis alles so weit ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Du siehst irgendwelche Entwicklungen... Die meistens in Amerika stattfinden und dann kommt das hier zeitversetzt und ich glaube und so ein short notice war das komplett unrealistisch daran zu glauben, auch wenn wir da und du gerade am Anfang gute Ideen entwickelt hast. aber. Es ist wie in vielen Bereichen, du hast das Gefühl, wie in Deutschland malen, die Innovationsmühlen immer sehr, sehr langsam. Darf ich, also ich, würde, ich, ich würde da gerne, abholen. <lacht> kurzfristig in Deutschland keine Innovationen hinkriegt, man kriegt aber auch langfristig keine Innovationen hin. Ja, kriegst das du doch dann doch schon, ein, aber mit Verzögerung halt immer. Also du, ja. du hast das Gefühl, die... Das wird immer so ein bisschen verschlafen und dann macht man es halt das doch. Das muss aber okay, dann schon richtig gut gehabt. irgendwo anders funktioniert haben und eh genau. schon total detailliert sein, damit es hier dann auch ja, umgesetzt wird, das und stimmt ja. Wir haben jetzt hier einen Cyber Valley, haben wir jetzt hier eingerichtet. Während ja, ja, <lacht> ja. ich mir diese Doku da heute Morgen angeguckt habe, habe ich parallel die Meldung bekommen, dass der Plan der Landesregierung NRW gelegt worden ist, wie man mit dem Thema Schulen im Januar umgehen will. Wisst ihr, was das Konzept ist? Mhm. Sie zulassen? Wir setzen den Schwellwert nach oben. Mhm. Während eine Frau Merkel im Bundestag steht und sagt, wir müssen irgendwie diese 35 Neuinfektionen oder unter die 50 kommen, weil es wird halt irgendwie kritisch, ist das Konzept des Landes NRW für Schulen im Januar, alles was unter 200 ist, ist okay. <lacht> Über 200 machen wir uns mal Gedanken und wenn es ganz kritisch wird, dann machen wir uns vielleicht dann noch ein bisschen mehr Gedanken. Aber bis 200 ist gut. Ganz ehrlich, die ich habe ein Konzept für die. Kauf fucking mehr Impfstoff, ihr Lauchs. Ohne Mist, wenn ich jetzt heute die Pressekonferenz hier in, äh, in äh, Hessen sehe, ja, ähm, also wir fangen äh, mit äh, 10.000 äh, an. Ähm, ja. Also wir können äh, die ja, 28. Weil man sich auf den dreckigen Hop verlassen hat, Alter. So, ja, weißt du, wir können diese 28 Impfzentren äh, äh, können wir noch nicht in Betrieb nehmen, weil naja äh, zu wenig ist, Impfstoff. Aber äh, da, ja. vielleicht kommt bald mehr. So, was habt ihr denn gemacht? Ohne Mist! Was soll das denn? Was ist denn los ja, ja. mit euch? Ohne Scheiß! Erstmal gut, wir warten auf die EU. Finde ich vollkommen okay. Eine längere Zulassung, äh, die auf die alles so gut. Weit, solidarisch weit, weit kannst du das machen. Ich finde schon, genau. dass du da Deutschland hätte einen Alleingang machen können, aber du kannst das schon solidarisch machen zusammen. Finde ich, ich gut. Machen zusammen. Alles gut. Aber ganz im Ernst, Marvin, wie du sagst, alle lachen über Trump, ja, aber die haben genug da alle. So. ähm. Das ist schon krass, dass da teilweise wirklich Sachen gelaufen sind, wo aufs falsche Pferd gesetzt wurde und auch Impfdosen abgelehnt wurden. Deswegen zu sagen, ja, der Didi hat im Sportstudio gesagt, das kommt im Herbst, das glaub, glauben wir dem. Ja, liebe Freunde, äh, war nicht so eine gute Idee. Finde ich ehrlich gesagt ein Desaster, was diese Planung betrifft. Weil klar, diese Kurzfristigkeit, die am Anfang entschuldigen wirken konnte, zu sagen, ja, das ist alles neu und wir müssen jetzt mal gucken, die gilt jetzt nicht mehr. Also, dass René gerade sagt, dass die im Januar immer noch kein Konzept haben für die Schulen, ja, Leute, dann, was machen die denn die ganze ja, sie, Zeit? Sie haben, ja, sie haben ja ein Konzept, Kinder warm anziehen und lüften. Das ist kein Konzept, das ist also ja, ich Mist, weiß! Ja, ich weiß. Wo leben wir denn? Wir leben, leben in digitales Tarn oder was? Also, es kann doch wirklich nicht sein, das, ganz ehrlich, das ist wirklich, also Schule, ich bin wirklich ich bin auch ne, keine Ahnung. Wir bekommen das mit und ich bekomme das durch viele Lehrer mit, die wirklich am Verzweifeln sind, weil die einfach denken, vielleicht hört uns der eine oder andere jetzt auch zu. Ja, wirklich, die machen viel und die probieren alles. Die werden teilweise mit hanebüchenen Ideen von ihren äh, von ihren Vereinsoberen, Vereinsoberen sage ich schon, von, äh, von ihren Chefs, wie heißen die äh, Rektoren und so weiter und so oh, fort. Ne. Ja, die müssen, müssen die da antanzen. Ich habe letztens was mitbekommen, wo äh, gesagt wurde, jetzt irgendwie Anfang Dezember. Ja, also äh, gab mehrere Fälle von äh, Lehrern an einer Schule, die halt Corona hatten und so weiter und so fort. Und da gab es im Endeffekt nur noch einen, einen, einen kleineren Haufen von Lehrern, die offenbar noch nicht beziehungsweise die sie noch nicht getestet waren. Und dann wurde gesagt: Okay, ihr trefft euch alle am Montagmorgen äh, zum Corona-Schnelltest am Lehrerparkplatz. Und diejenigen, die negativ sind, die dürfen dann für den Tag oder müssen für den Tag die ganzen Schüler beschulen. So, also es ist dann wirklich ein Bruchteil von dem gewesen, was normalerweise ähm, normalerweise die Kinder beschult hätte, wenn ich das sehe dass das individuelle Lösungsansätze sind, ja nur weil die, nur weil auch das Land Hessen und äh, die Bundesregierung im großen Teil auch jahrelang, jahrelang und nicht nur diese, die, es geht ja über 30 Jahre hinweg, dass wir es schon nicht hinbekommen, unsere Schule und die Bildung mal dementsprechend finanziell zu fördern. Zwischenzeitlich muss die schwarze Null mal stehen oder wir machen hier Deals oder das. Oder wir kaufen irgendeine Scheiße für die Bundeswehr, die dann eh nicht funktioniert. Da fliegt nichts! Nichts fliegt! Gar nichts! Alles kaputt! Und wollen wir jetzt Drohnen kaufen bei irgendeinem Scheißanbieter, vielleicht auch von ob, der nicht funktioniert? Nein! Investiert das Geld mal wirklich in Bildung und dann reicht auch nicht. Jo, wir haben ein iPad. Hallo, wir haben ein iPad. Na, ja was, und? Was, Ihr habt die Software? Nicht. Ja, ja, du hast ja kein, nicht. Du hast ja kein iPad. Hatte ich das nicht hier schon erzählt mit dieser iPad-Thematik? Also in Darmstadt haben sie ein iPad. <lacht> nee, hier war ja, das war ja das Lustige, wir haben ja, als die Sommerferien rum waren, gab es diese Zettel so nach dem Motto, ey, wir bereiten uns drauf vor und sie können hier Antrag stellen, ähm, elektronisches Gerät, also ein iPad zu bekommen, dass wenn im Ernstfall hier Unterricht und so weiter, dann hat das Kind ein Endgerät. Dann habe ich von Eltern erfahren, die tatsächlich diesen Antrag ausgeführt haben, weil sie eben kein iPad oder irgendwas zu Hause haben, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann muss es ja an die Stadt gehen, weil die Stadt ja das für das Land quasi dann verwaltet. Und dann war da die Antwort, ja, ähm, wir haben ja einen Antrag erhalten, aber wir können ihnen das iPad nicht geben, weil dafür ja nachgewiesen werden muss, dass mindestens 20 Prozent des Unterrichts digital stattfindet. Dadurch, dass aber ja nicht klar war, ob die Leute Endgeräte zu Hause haben, haben die Schulen <lacht> keine Konzepte dafür gemacht. So, wow. so das ist Deutschland. Ja? ja, stellen Sie einen Antrag und Vielleicht irgendwann in zwei Wochen kriegen sie einen Nein. Das ist unfassbar. Also, so Sachen, ne? Und dann auch tatsächlich auch die Software-Thematik. Das bringt dir nichts, wenn, wenn du dann auch Software nicht bedienen kannst. ich weiß, dass viele Lehrer. Die basteln selbst was. Die haben bei uns auch Dinge selbst gebastelt, genau. weil die Lehrer halt einfach sagen, wir müssen irgendwas haben, um den Kindern zu helfen. Aber wie du schon so Aber richtig sagst, selbst basteln wirklich die Lösung, <lacht> die ich in einem fortschrittlichen Staat, der Milliarden für andere Scheiße ausgibt, ist das wirklich die Lösung? Nee. I don't know. Nee, weil im Zweifelsfall bist du als Lehrer nämlich der doppelt Gearschte, weil du nämlich dann am Ende wahrscheinlich noch hier irgendwie vom Land oder von der Stadt oder von wem auch immer äh, Ärger kriegst, weil du irgendwelche Unterrichtsmaterialien auf irgendwelchen Plattformen zur Verfügung stehst, was auch nicht da Auch Datensicherung, darf. Datenschutz, ja? das ist nämlich auch ein Thema, weil da kommen sie nämlich wieder. Da ja. kommen die ganzen Leute, die normalerweise vor den Wikipedia-Artikeln hängen und sagen, oh ja, das ist aber jetzt datenrechtlich, weiß ich nicht so genau. Also, nee, weiß nicht, ob, ob ich das autorisieren sollte. Das sind dann genau die gleichen Leute, die irgendwann mal im CCC gesessen haben und haben sich die Haare lang wachsen lassen, sind dann diejenigen, sagen, aber Datenschutzverordnung, na, ich bin jetzt nicht so sicher. Also der der, der Jean-Pierre Michel, der ist jetzt erst 16, kann der einfach so den, so den Account haben oder was? Also Leute, das ist echt, echt schwierig. also und, und das trägt sich genau in diese Zeit auch wieder. Und deswegen bin ich auch frustriert, wenn ich sehe, dass in der Lehre bzw. in der Bildung extremes Defizit gibt. Und wenn wir uns jetzt über den Impfstoff unterhalten und sehen, wie wenig äh, Dinge da geordert wurden, natürlich. Wie weicht sich das auf, wenn wir dann andere Impfstoffzulassungen haben, dann kann es vielleicht ein bisschen besser laufen. Aber es hätte auch jetzt besser laufen können. Und der Basti hat es ja eben angedeutet. Ja, wir lachen über Trump in vielerlei Hinsicht auch vollkommen zu Recht. Und ich bin auch froh, dass die gelbe Gefahr äh, auch mal langsamer weg ist. Aber es ist am Ende des Tages halt auch so, die USA hat frühzeitig da zumindest teilweise aufs richtige Pferd gesetzt, auch ohne konkretes Zutun von Donald Trump, muss man ja auch dazu sagen. Ja, das ist sowieso ein Punkt, den ich auch nicht verstanden habe. Wenn du irgendwie diese, diese eine Wette hast, und dann setzt du tatsächlich nur auf ein Pferd und nicht auf zwei oder drei. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist ja der Punkt. Ja, wenn ich darauf angewiesen bin, irgendwie da auch nur einen minimalen Gewinn rauszuholen, dann setze ich doch nicht auf ein Pferd. Also... Es wäre besser gewesen, als... Es wäre besser gewesen, dann hätte der weniger Kosten gemacht, als jetzt so lange zu warten. Das ist für die Wirtschaft und Ich bin kein Wirtschaftsexperte. Da gibt es bestimmt ein paar schlaue Füchse, die jetzt ganz smart irgendwelche Sachen uns reinschreiben. Und das finde ich auch gut so. Das lese ich mir alles durch bei YouTube. Ähm, die können mir das ganz klar erläutern. Aber ich würde mit an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass äh, die, die, der volkswirtschaftliche Schaden, der uns dadurch entsteht, dass äh, wir jetzt noch länger auf eine Herdenimmunität warten müssen, größer ist als der Verlust, den wir gemacht hätten, wenn wir auf mehrere falsche Pferde gesetzt haben und dafür ein paar mehr richtige hätten. Aber ja, mit Sicherheit. Sorry ja. für den Rand, aber es geht nicht. Nee, du hast ja, hast ja recht, ich kann es ja verstehen und ich bin da auch gerade selbst so ein bisschen sehr... Angefressen. Mir ehrlich. könnte das alles egal sein. Ich habe noch nicht mal Kinder. auf Bildung. mir scheißegal. Aber es ist nicht so. <lacht> ja, ja. ich äh, habe da eine etwas andere Meinung als Familienvater ja. äh, dazu. Ich fühle mich da massiv gerade Lass verarscht. uns das wie die Eintrachtspieler machen. Jetzt mal Pause von Corona. und. Genau. Was haben wir denn sonst noch an Empfehlungen? Vielleicht habt ihr ja irgendwie die, die ein oder andere aufheiternde Empfehlung für die Weihnachtstage. Frau Alex. Ja genau. Ich habe heute mal lachen müssen, als ich auf Eintracht TV das Video mit Bastost gesehen habe, der bei einer Frau angerufen hat, die für ihren Mann ein Trikot von Hinteregger bestellt hat und ihr dann gesagt hat, dass Hinteregger ausverkauft ist und ob sie vielleicht Bastost haben möchte. Ja. Sehr witzig, was die Frau geantwortet hat und wie das Gespräch verlaufen ist. sind fünf Minuten gibt es auf YouTube. Mal reingucken, bringt mal wieder ein Lachen ins Gesicht. Das klingt auch gut. Lachen könnte ich jetzt tatsächlich ja. gebrauchen. Was habt ihr denn sonst noch so? Ich sehe schon, die nächsten, da könnte es auch noch was zu lachen geben. Ah, ja, genau. Und ich habe äh, aufgeschrieben, äh, Fresse 2020, einer meiner Lieblingsformate. Er ähm, ist in diesem Jahr absolut zu hochform. Bastian hat, glaube ich, das ein oder andere Video ja hier eh schon ähm, auch empfohlen von äh, Oliver Kalkofe. Am 27. kommt äh, Fresse 2020. Wahrscheinlich auch mit einigen Internetstars ein bisschen was im Fernsehen gelaufen ist. Es ist das Worst of dieses Absurd beschissenen Jahres muss man tatsächlich sagen. Ich habe auch schon gehört, dass der was hier ist Hitler oder so. Hiltmann auch dort. Hier ist Hitler ist echt gut. Dort auch irgendwie thematisiert wird als einer von vielen kuriosen Gestalten. Also darauf freue ich mich sehr. Das klingt ja, darauf freue ich ich gut. Mich auch. Ein paar Sachen sind da ja schon gelegt worden. Die sind sehr ja sehr gut. Ja, sehr gut. Also ab 27. Dezember sagst du. Mhm. Sehr gut. Wo rufe ich das ab, Marvin? Ich glaube, es gibt es dann bei diesem YouTube, aber wahrscheinlich auch. Nein, nein, äh, gibt es, gibt es also, äh, ist da Tele5 Tele5. kein offiziell. Tele5. tele auf der, also entweder da mit Sicherheit irgendwie eben normalen linearen Fernsehen und ich glaube, die haben doch auch so eine Online-Mediathek, da kannst ja, du Ja, ja, klar, auch klar, klar, okay. Ja. Mhm. Genau. Gut, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon mal thematisiert hatten. Die 59 Eintrachtorte von unserem äh, guten Freund Bewe. Äh, das ist ein äh, wunderbarer Beitrag, der jetzt entschieden ist in allen äh, ja, Buchhandlungen, allen gut sortierten Buchhandlungen, am besten irgendwo in Frankfurt. Ähm, holt euch das. Ich habe das jetzt auch schon geordert, freue ich mich drauf. Basti, hast du das schon oder guckst du auch noch? Nee, ich habe ihm hab letztens geschrieben, wo man es kriegt, hat gesagt, direkt beim Museum bestellen ist, glaube ich, am besten. Ja, ich wollte gerade sagen, ah, okay. also das hat, wir hatten letzte Woche kurz drüber gesprochen und du kannst das glaube ich auch im Museum per, genau, es gibt eine E-Mail-Adresse, äh, genau. da kannst du das bestellen. Ja, mhm. ah, super. Und ähm, falls du eben keine Möglichkeit hast, in einen gut sortierten Buchladen deiner Wahl in der Umgebung von Frankfurt zu gehen, dann ist das... Du kannst eigentlich auch jetzt gerade ganz gut ne, allein durch, durch Frankfurt laufen. Ne? Wenn du dann wenn ja. du den diesen, äh, Guide dann hast, kannst du ja alle Eintrachtorte, 59 Eintrachtorte momentan ganz gut begehen, schätze ich mal. Bis auf den einen oder anderen vielleicht nicht. Ja, mit Sicherheit der eine oder andere dabei. Ist ja, glaube ich, irgendwie Kombination Buch und irgendwie so eine Stadtkarte mit dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Genau. Also ich freue mich auch noch drauf wenn wir auch noch reingucken. Sehr gut. So, was haben wir noch? ich glaube, ich hatte noch was reingeschrieben gehabt und zwar habe ich mich zumindest da die letzten Tage mal ein bisschen äh, drüber wieder in Weihnachtsstimmung bringen können äh, die Klassiker Home Alone und Home Alone 2 ähm, ja kommen auf Disney Plus, kannst du so aktuell schauen ich weiß gar nicht, sicherlich auch äh, ich habe gesehen, in Seit1 laufen die ja jedes Jahr dann auch, wenn man noch linear schaut also ist auf jeden Fall wieder was, wo man, zumindest ich komme mit so Filmen immer ganz gut in Weihnachtsstimmung ja, oder man guckt halt den ultimativen Weihnachtsfilm stirbt langsam. Ja, <lacht> das natürlich auch, ja. Der geht auch immer. Ja, Ich habe tatsächlich auch noch ähm, einen, ähm, ist jetzt nicht Film, sondern ist tatsächlich Serie, bin ich drüber gestolpert, ich weiß nicht, warum ich da bis dann noch nicht reingeguckt habe, und zwar Ted Lasso ist eine Fernsehserie von Apple, gibt es auf äh, Apple TV Plus ist ja quasi dann deren Pendant zu Netflix, was auch immer, ist tatsächlich eine Fußballserie von einem englischen Club, wo ein Amerikaner Trainer wird, der null Ahnung vom Sport hat und auch irgendwie mit der Kultur da nicht richtig zurechtkommt und die Mannschaft total zerstritten ist und da jetzt irgendwie Trainer werden soll von so einem absteigenden Premier League Club und ist irgendwie ganz lustig gemacht, interessant von den Schauspielern her und ist so eine Mischung aus ja, Fußballserie, Comedy und so ein bisschen äh, Unterhaltung. Einzelnen Folgen sind so 30 Minuten lang, gibt es Stück. Ähm, ich finde es ja jetzt gerade ganz interessant. Und wer vielleicht irgendwie so ein bisschen Fußballserie zwischen den Jahren gucken will und vielleicht sogar, da könnt ihr mal gucken, wenn ihr in letzter Zeit irgendwie so ein Apple-Produkt gekauft habt, manchmal sind dann irgendwas zwischen drei und zwölf Monaten kostenfrei Apple TV Plus dabei, dann könntet okay. ihr die quasi so im Vorbeigehen mal, mal mitnehmen. Also ich fand sie ganz lustig. Habe ich auch zufällig entdeckt, dass ich das zwölf Monate einfach so haben kann. Ich sage ja, wenn du irgendwie ein Apple-Produkt in letzter Zeit gekauft hast, dann hast du zwölf Monate für Umme mit dabei. Ab, die Aber gelten... jetzt sag mal ehrlich, was habt ihr denn da sonst bislang geguckt? Nix. Weil ich habe ich hab, ich hab bisher da nur, äh, ich glaube, Morning-Show. Morning Morning Morning Show. Ja, genau. Die war geil. Ich habe tatsächlich da nichts. nix. Und mein... Was man sagen muss, das ist auch sehr unübersichtlich gestaltet. Ja. Und dann findest du was Geiles und plötzlich kostet es was. Ja! Und <lacht> so okay. dann denkst du, oh cool. Und dann denkst du, ja. Oh. Also, das könnten die schon mal ein bisschen besser. Amazon hat das am Anfang auch so gemacht, aber dann kannst du ja wenigstens dann diesen Button da oben machen, für mich kostenlos. Ja. Sollten die auch noch einführen, weil ansonsten verlierst du dich da, wie Marvin es gesagt hat. Dafür ist diese Sache, die müssen halt das klarer strukturieren, was du da gucken kannst. Ich glaube, diesen The Banker-Film habe ich gesehen, der ist auch ganz geil. Hm, okay. Die okay. nee, kann, kann man sich gut anschauen. Okay. Ja. Ich habe da irgendwie noch gar nicht reingeguckt und äh, mhm. mein, mein Abo läuft da auch, dem oder diese kostenfreie Zeit läuft auch demnächst dann irgendwann aus. Von daher, weiß ich nicht, irgendwie hat es mich bislang nicht gereizt, aber das fand ich jetzt irgendwie ganz interessant. Ich bin da durch Zufall drüber äh, gestolpert und das ist eine ganz lustige Serie. Ja, es gibt so ein paar Sachen, ne, wo ich dann gedacht habe, ah, ist es wirkt mich das wirklich so. Also ne, Good Morning, the Morning Show war echt geil, das fand ich echt super, gute Schauspieler auch gewesen, aber irgendwie ja. keine Ahnung. Ach, Verschwiegen habe ich auch noch gesehen, Verschwiegen war auch gut. Ähm, das also so ein unfassbar unsympathischen Jugend. Äh, das war echt eine ganz gute Serie muss ich sagen. Aber die anderen habe ich alle noch nicht gesehen und ich hätte ja jetzt eigentlich Zeit, ne? Wir könnten ja jetzt eigentlich, ne? Ja. Aber Mal gucken. Aber das ist bei mir genauso wie mit Disney Plus. Da hatte ich auch so ein, so ein Abo, ähm, beziehungsweise irgendwie mal frei. Ich habe vielleicht zwei Filme geguckt. Aber jetzt, wenn ihr alle so vorschwärmen von diesem Man The Mandalorian, soll ich da auch mal reingucken. Ja, da kann Alex bestimmt was zu sagen. Ah, ja, ja, riesig. Ich muss mir das jeden Freitag hier angucken. Ja, aber ich zweite Staffel ist doch jetzt durch, du musst doch jetzt nicht mehr gucken. Ja, das ist, Gott sei Dank, letzten Freitag war das letzte. Wobei, Großartig. also es wurde, es wurde zum Schluss wieder ein bisschen ansehnlicher. Ähm, einmal. Ja, also die letzten Folgen gingen, das hatte zwischendurch hatte das einen Riesenhänger gehabt, wo ich mir dachte, Nein. Alter, also. War ja. super. Ja, super. Das ist das so. auch so ein Weltraumkram, gell? Ja, ja. Ja, ja. Das ja, ist auch so ein Weltraumkram, <lacht> ne? ja. ja. ist auch so ein Weltraumkram, ja. Also dieses Baby sieht echt süß aus und damit wurde ich halt auch geködert. Ja. Und jetzt äh, ist jeden, jeden Freitag die Antwort gewesen, wenn ich gefragt habe, was machen wir. Und dann habe ich schon an diesem Blick gesehen, oh nein, dieser Mandalorian kommt ja heute wieder. ja Okay. Ja, aber jetzt hast du ja erstmal Ruhe bis, ich glaube, Ende 2021. Das ist richtig. Von daher... Hast du ja, ja, aber ich habe mich, hab mich schon gerecht, ich musste sich jetzt zwei Staffeln von März gegen März angucken. Falls jemand Christoph Maria Herbst lustig findet, die Serie ist... Ah ja. ja ich, ich mochte Aha. das. Beschreibt ein Ehepaar mit einem pubertierenden Sohn, die gerade dabei sind, sich zu trennen oder auch nicht. Und echt ganz witzig gemacht. Cool. Welcher Streaming-Anbieter? ZDF Mediathek, glaube ich. <lacht> Aha. Okay. Man sollte auch tatsächlich öfters mal so einen Blick in die Mediatheken werfen, da ist auch manchmal ganz guter Kram dabei, tatsächlich. Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, da ist auch, findet, findet man tatsächlich auch, der Mediathek findet man übrigens auch Fußball 2000, hat dieser Stelle noch erwähnt. <lacht> echt, in der ZDF Mediathek, verrückt. ARD, ARD. ARD. Aber die, aber, <lacht> die Wernd hat glaube ich, aber irgendwann vielleicht auch mal zusammengelegt, weiß nicht genau, aber ich wollte, die wollten da jetzt gemeinsame Sachen machen, also irgendwann findest du auch ARD-Inhalte in der ZDF-Mediathek, also kann irgendwann sein, weiß noch nicht genau, wie weit die Pläne da gediegen sind, ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal direkt nach Böhmermann. auch was, Wir werden sehen. Wir mal. Gut. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Ansonsten haben wir, glaube ich, hier eine ganze Menge an Inhalt geliefert. Also langweilig wird es tatsächlich jetzt in diesen Weihnachts-, während dieser Weihnachtsfeiertage, glaube ich, eher weniger, wenn ich mir das so angucke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch so langsam mal Zielgerade. Wie per Twitter angekündigt und am Anfang auch gesagt, ist das die letzte Folge in 2020. Wir haben uns dafür entschieden, uns auch mal ein bisschen Pause äh, zu gönnen, weil es dann doch auch irgendwie alles sehr, sehr anstrengend gerade ist. Und in der nächsten Woche nicht ähm, das Leverkusenspiel vorzubesprechen, sondern werden uns dann nach dem Leverkusenspiel melden und gucken, wie das so gelaufen ist. Und bis dahin können wir auch die Mainzer noch ein bisschen beobachten. Und dann ist ja das, das darauffolgende Spiel, dann können wir es vielleicht noch ein bisschen lustig machen über Mainz. Das bietet ja immer viel Raum für Möglichkeiten. Ja, und von daher wünschen wir euch jetzt nicht nur eine schöne Restwoche, sondern sehr schöne Weihnachts- und äh, Silvesterfeiertage. Genießt die Zeit mit euren Familien, sofern das möglich ist. Das ist ja alles gerade so ein bisschen arg eingeschränkt. Macht das Beste draus, genießt die Zeit. Ähm, Nutzt vielleicht auch die Gelegenheit, mal rauszugehen, ein bisschen durchzuatmen, einfach auch mal die ganzen Social Media wegzulassen und einfach mal sich nur auf sich und vielleicht seine Familie zu konzentrieren. Wir haben euch ein paar Empfehlungen mitgegeben, was ihr vielleicht ansonsten tun könnt, um euch ein bisschen Ablenkung zu schaffen und ja, wünschen euch einfach schöne Tage und melden uns im neuen Jahr in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.